Willkommen zum neuen Podcast des Landesverbandes Brandenburg. Der heißt jetzt übrigens Brandung. Und äh, ich bin es wieder, Sven, und neben mir sitzt äh, wieder Christoph. Uhu. <lacht> und äh, wir wollen heute heute was über den Frühling der Freiheit erzählen. Der war, den haben wir gestern, am 17. März, zelebriert. Das ist eine Bundesweite Aktion gewesen, die wir auch vor allem in Brandenburg äh, durchgeführt haben. Und wir Name schon vermuten lässt, äh, Frühling der Freiheit, das kann was damit zu tun haben, dass die Freiheit irgendwo eingeschränkt ist. Genau. Die Freiheit ist in Gefahr. <lacht> Und zwar äh, ging es bei dieser Aktion darum, dass wir auf Kernthemen der Piratenpartei eingehen. Und bei den Kernthemen ging es vor allem um Überwachung und um den Datenschutz. Ähm, und das sind eben Kernthemen, die die Piratenpartei schon immer hat, schon seit Gründung hat und die die Freiheit gefährden. Weil, wenn man zu viel Überwachung hat, ähm, dann wird eben jeder Mensch kontrolliert und beobachtet und das ist natürlich nicht im Sinne eines freiheitlichen Staates, sondern eben im Sinne eines Überwachungsstaates oder Polizeistaates und der Datenschutz ist natürlich ein Teilaspekt davon. Und diese Aktion Frühling der Freiheit, die gibt es schon länger, die gibt es glaube ich seit dem letzten Jahr, wenn nicht, wenn nicht noch länger. Und äh, dieses Jahr hatten wir die am 17. in Brandenburg und waren in insgesamt zehn verschiedenen Ständen in Brandenburg verteilt, unterwegs, um die Menschen über diese äh, schwierigen Themen, wovon viele halt überhaupt auch überhaupt nicht wirklich was wissen, aufzuklären. Ja, Kernthemen wie Überwachung und Datenschutz war eine bundesweite Aktion, aber da wir jetzt hier im Landesverband sind und die auch eigentlich hauptsächlich im Landesverband Brandoog ausgetragen wurde. Ich weiß gar nicht, ob äh, es vielleicht irgendwie in anderen Landesverbänden auch am 17. was gab, aber ich habe nichts mitbekommen. Hm, ich auch nicht. Kann sein, dass da äh, die Aktion dieses Jahr nicht so läuft, weiß ich nicht. Bei Saarland und äh, Nordrhein-Westfalen und schleswig holstein kann ich mir vorstellen, dass sie im Moment ein bisschen anderes zu tun haben. Hm. Die haben da einen anderen Frühling gerade. <lacht> Frühling der Wahlen. Frühling, der Wahl. Frühling des Wahlkampfs. Frühling der Entscheidung. Wobei natürlich der Frühling der Freiheit auch eine tolle Aktion war, ähm, um mal wieder auf die Piraten aufmerksam zu machen. Wurden auch von, also ich, ich wurde zumindest auch von vielen Leuten gefragt, ob denn hier irgendwo Wahlkampf sei. Oder dass mich Leute angesprochen haben, äh, hier, ist doch, hier ist doch gar keine Wahl oder ähm, ich komme nicht von hier, ich kann hier nicht wählen. Aber, äh, na, das, das, das, das ging uns genauso. Wir wurden auch öfter gefragt, äh, für welche Wahl wir jetzt gerade werben. Äh, und die Leute, die waren da so ein bisschen verblüfft, als wir gesagt haben, wir wollen sie bloß informieren. <lacht> mit, äh, mit mündlicher Information, mit Mundpropaganda, sage ich mal, mit diversen Flyern, die wir da hatten, mit Kompassen, also unserer Parteizeitung. unserer Parteizeitung, die jetzt... In, Brand, äh, in Potsdam gab es auch ein paar Kaperbriefe von den Berlinern noch, die wir da hatten. Ja. Und das war quasi die Aktion, die wir in zehn verschiedenen Orten gemacht haben. Und die Orte sind gewesen Bad Belzig, Brandenburg an der Havel, Eberswalde, Falkensee, Frankfurt an der Oder, Henningsdorf, Kleinmachnow, Potsdam, Strausberg und Zossen. Quasi in allen... Klinike hast du übersehen? Ja, das habe ich jetzt absichtlich übersehen. Ah. Genau. Und zwar, das war ja keine, kein geplanter Infostand, da hat, glaube ich, der Thomas, nachdem sie in Henningsdorf, also Oberhavel, den Stand beendet hatten, und dann mittags nicht mehr los war, nichts mehr groß los war, in, in Kliniken noch was gemacht. Und alleine auch nochmal einen Haufen Leute äh, für die Themen begeistert. Ja, auf jeden Fall lief das in ganz Brandenburg, in fast allen Liederungen außer in äh, prignats und in Südbrandenburg. Warum da nichts gelaufen ist, kann ich gar nicht wirklich sagen. Was ja schade ist, weil äh, Cottbus als zweitgrößte Stadt im Land Gerade in Cottbus ist es sehr schade, ja, auf jeden Fall. Es wäre natürlich eine super, also es wäre einerseits natürlich eine super Werbung für die Piraten gewesen, auch dass man sich da mal wieder hinstellt und zeigt, äh, wir sind da. Man hätte auch einfach die Men man hätte natürlich in so einer großen Stadt super viele Menschen erreicht. Und äh, sage ich, sag ich mal, die Menschen, die da nicht erreicht werden, die wollen dann vielleicht auch nicht uns wählen oder überhaupt wählen gehen, weil sie dann überhaupt nicht die Themen transportiert bekommen haben. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das machen, dass wir mehr Infostände machen, hatte ich auch so das Gefühl, weil ganz viele Leute irgendwie auf uns zukommen kamen und Interesse hatten und ähm, dann auch Flyer mitgenommen hatten, nachdem sie erst irgendwie dachten, okay, da will einem irgendjemand was verkaufen man drückt ihm irgendwie Flyer in die Hand und dann sagt man das Infomaterial über die Piratenpartei und über diese Frühling der Freiheit Aktion und dann sagen sie, ah nee, will ich doch haben, möchte mich informieren. Weil irgendwie ähm, kommt halt in den Medien nicht so wirklich rüber, dass wir ja doch ein bisschen Programm haben. Und von daher ähm, ist es glaube ich unglaublich wichtig, dass wir ein bisschen mehr Werbung für uns machen, auch so auf der Straße. Ah, das Und schön. dass es in Cottbus verpasst wurde, oder auch in, in Neuruppin, oder Wittenberge oder in anderen großen, größeren Orten dort in, in Prignitz-Ruppin, ist natürlich schade. Hm. Also gerade, wie du schon sagtest, dieses Klischee mit der Ein-Themen-Partei, äh, wo man manchmal noch mit konfrontiert wird, das war bei uns auch äh, so, dass wir ein, zwei Leute hatten, die uns gesagt haben, die, äh, sind uns zwar interessant, aber das ist ihnen noch zu dünn alles. Wir können nicht nur mit Internet irgendwie unser Programm füllen. Und das war eine ideale Gelegenheit, die Leute mal aufzuklären, was unser Programm wirklich beinhaltet und nicht nur das, was wir aus den Medien sonst mitbekommen. Und da ließen sich doch einige eines Besseren belehren. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, viele, also ähm, da hatten wir auch ein bisschen Informationsdefizit, muss ich sagen. Wir hatten, wir hatten zwar die, die Themenflyer und wir hatten diesen tollen Potsdamer Flyer, den die Potsdamer noch gemacht haben. Den haben wir nicht gehabt, weil der <lacht> äh, ein bisschen sehr kurzfristig an der Genau, Kündigung. der war. Genau, der war sehr kurzfristig fertig geworden. Ähm, aber wir uns haben irgendwie die, die, die, die Gesamtthemenflyer gefehlt. Also ich habe einige Brandenburg-Flyer dann noch verteilt und einige ähm, Bundesflyer und halt immer auf die Webseiten verwiesen, dass sie doch dort gucken sollten, dass wir doch ein ziemlich ausführliches Programm inzwischen haben. Zwar zum Beispiel zu Außenpolitik jetzt noch äh, keinen mhm. äh, Programmpunkt, aber was ich Soziales oder ähm, Umweltschutz, da gibt es halt schon einiges bei den Piraten und das, das wissen die meisten Leute nicht. Die denken halt, äh, irgendwie bei den Piraten geht es nur ums Internet und in vielen. Äh, Sendung im Fernsehen, wenn über die Piraten geredet wird, dann heißt es auch Internetpartei oder wenn es in der Zeitung steht, dann heißt es irgendwie die äh, Internetaktivisten oder die Nerds. Ja, die Nerds. Und ja. ja, die Piraten beschäftigen sich auch mit vielen anderen Themen und da ist so ein Infostand natürlich eine super Gelegenheit darüber aufzuklären. Ja, und es war auch gar nicht so schwierig das zu organisieren, oder? Nein, war es nicht. Also wenn ich so überlege, dass wir bei uns in Brandenburg eine der wir haben ungefähr 30 Mitglieder zurzeit und so richtig aktiv ist hauptsächlich der Vorstand und dann noch so, weiß nicht, zwei, drei Leute so vereinzelt und das sind wirklich nicht viele Leute. Also wenn ich so überlege, dass wir halt außer diesem Vorstand noch andere Sachen so haben, um die wir uns kümmern müssen und dass jeder von uns äh, auch noch berufstätig ist oder studiert oder sonst was und auch nicht so viel Zeit hat, war das echt total unaufwendig, das zu organisieren. Unser äh, Stellvertreter zum Beispiel, der ist erst 17 Jahre alt, äh, ganz junger, äh, lockerer Typ, ein bisschen verpeilt, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Gott, wenn er das hört. <lacht> <lacht> nee, das, ist ja nicht, das ist ja nicht böse gemeint. Äh, der, der ist zum Ordnungsamt gegangen und hat sich eine Standgenehmigung geholt. Und das ist, das weiß ich nicht der ist da rein spaziert und ist mit einer wieder rausgekommen. Wir haben Bus gefragt, wie groß es sein Wir haben gesagt, 10 Quadratmeter. Ich glaube, davon haben wir nicht mal die Hälfte besetzt. Und äh, ansonsten, weiß nicht, haben wir auch schnell einen Umlaufbeschluss gemacht für ein paar Blumen. Genau, wir haben ja überall Blumen gekauft. Oder fast überall und ich weiß gar nicht, ob es überall Blumen gab. Also ich gab es auf jeden Fall auch also es ging, Blumen. Es ging ja auf Twitter dann eine ganze Impressionsstrecke rum vom Landesverband-Account ausgetwittert getwittert. getwittert. Ja. Und da habe ich, glaube ich, fast überall orange Bloom gesehen. Wir hatten sogar vier verschiedene Arten. Vier? Vier, ja. Wir hatten äh, die... Gerberer, die auf den Flyern sind. Genau, Gerberer. Die hatten die, ja, wo Potsdam ich, auch. Wo ich den Namen, ich wusste, die aber sehr teuer sind, deswegen hatten wir davon nicht so viele. Dann hatten wir noch orange Tulpen. Und orange Rosen und orange Pitunien. Nee, Pitunien? Was, was, nee, das waren, das waren keine Pitunien. Wie heißen die denn? Diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese Zwiebel. Oh Gott, wie heißen die denn? Primeln, Primeln waren es. Das war, was für ein P war es, genau. Und ja, die waren alle orange. Zwei, drei waren gelb. Da haben wir Angst gehabt, dass wir da vielleicht mit einer 1%-Partei verwechselt werden. Oh, oh. <lacht> und äh, diese diese Blumen, die wurden super, mega krass äh, gut angenommen. Also die Leute äh, haben, also am Anfang haben wir natürlich den Stand, also der, der war komplett mit diesen Blumen erstmal geschmückt und haben erstmal nur Flyer verteilt oder oder einen Kompass, wo dann noch ein Flyer mit drin gesteckt hat. Und... Irgendwann haben wir dann halt auch noch Blumen dazugegeben und ab und zu auch mal äh, Leuten einfach nur so eine Blume in der Hand gedrückt und ihnen einen schönen Frühling gewünscht. Und irgendwann, in, ich glaube, das war so gegen 13 Uhr, also die Stände gingen ja ungefähr, also die meisten von 10 bis 14 Uhr, dann war es in Brandenburg an der Havel zumindest so, dass die halbe Innenstadt auf einmal mit unseren Blumen rumgerannt ist, mit einer Invasion der Orangenen. <lacht> Ja, in Potsdam hatten wir, glaube ich, nicht so viele, 100 Stück, glaube ich. Die waren auch ruckzuck alle. Nachdem wir angefangen haben, die Blumen zu verteilen, waren die ruckzuck weg. Die haben noch reißenden Absatz gefunden. Aber in Potsdam gibt halt auch ein bisschen mehr Leute. Da hat man nicht so die Blumen Blumen gesehen, die in der Stadt rumliegen. Ja, ja. <lacht> mit, den, mit den Leuten an den Händen, Blumen mit Leuten an den Händen. In brandenburg ist es, äh, in Brandenburg Brandenburg-Kapel ist das noch ziemlich zentral alles, ich glaube da brauchst du zwei Minuten, um mal durch die ganze Innenstadt zu laufen. <lacht> da, ist es, da verteilen sich die Leute nicht so, so krass, dass man, dass man doch schon mal sehen kann, dass es so ein bisschen nach was aussieht, wenn die dann wirklich alle, die in Blumen rumrennen. Also, das war eine schöne Idee. Also, wir haben da echt gut auf uns aufmerksam machen können. Fällt mir gerade ein, wir hatten, also, wir waren auch nicht die einzigen, die da einen Stand hatten. Wir hatten, äh, schräg gegenüber von uns noch die Zeugen Jehovas. <lacht> die da ein bisschen länger waren als wir. Sogar die haben von uns eine Blumen angenommen und die haben die bei sich äh, eine Priebel äh, oben aufgestellt auf dem Tisch. Da haben wir also, nachdem wir weg waren, noch Präsenz gehabt. Ja, ja super Werbung. <lacht> <lacht> gut, das war jetzt die Zeugengehörsbewerbung. <lacht> ja gut, in Potsdam gab es keinen weiteren Stand. Jetzt sind wir uns in der Nähe. Na, na, doch, Markt, Marktstände gab es. Hm. Irgendwie Markttag. Und alle waren einkaufen und alle waren sehr rege am durch die Stadt laufen. Also in einem anderen Verband, ich glaube, das war der Barum, da gab es auch noch eine Veranstaltung, die so parallel dazu lief. Und wo halt die sich das Publikum geteilt haben. Ja. Kommen wir dann weißt zu. was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was? Was für Parallelaktion? Da gab es noch irgendeine andere Veranstaltung. Okay. Dann wollen wir mal auf die Einzelthemen etwas eingehen. Ja, warum ging eigentlich? Um ACTA zum Beispiel. Stand auf dem Flyer. ACTA? Was ist denn das? Was heißt denn ACTA? Also ACTA heißt ausgeschrieben Anti-Counter-Fighting-Trade-Agreement. Wir nennen es aber ACTA, weil es einfach so Sprechen ist. Äh, ACTA äh, ist ein Handelsabkommen, das wird, glaube ich, ich glaube, das ist seit 2006 nach Verhandlung gewesen, oder ab 2006, glaube ich, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Ja, da also ist ja auch so ein tolles Pad, wo schon alles drin stand. Haben wir jetzt nicht offen. <lacht> das Wenn <lacht> ähm das in der Verhandlung ist, auf jeden Fall haben die Sibiraten schon lange auf dem Schirm. Da ist das okay. schon mindestens seitdem ich beigetreten bin, irgendwie immer Thema gewesen, ACTA. Ja, worum geht es bei ACTA genau? ACTA ist, wie schon gesagt, ein Handelsabkommen, das von ziemlich vielen Staaten, also sehr vielen EU-Staaten und die USA, Japan etc. Also vereinbart werden sollte. Und es geht da hauptsächlich um um Urheberrechtsschutz, würde ich sagen. Also, um und Patentschutz. Genau. Urheber und Patentschutz. Es geht darum halt, dass Werke nicht kopiert werden dürfen, ohne, Zustimmung, oder? Es ist einfach ein ziemlich krasses Verbot, eigentlich. Um das mal auch ein bisschen auf den Punkt zu kriegen. Ja, das ist, äh, also ACTA ist quasi in Deutschland gar nicht so, ähm, würde es gar nicht wirklich zu, für eine Veränderung sorgen im Urheberrecht, aber wir haben halt auch ein Urheberrecht, was... Äh, Veraltet ist. Was wirklich nicht mehr auf dem Stand der Dinge ist. Also äh, mit dem Internet hat sich halt einiges verändert, was äh, das Urheberrecht betrifft. Man kann halt wesentlich einfache Dinge kopieren, man kann wesentlich einfacher neue Werke aus alten Werken erschaffen, äh, da gibt es ja diese Mashups und diese Remixes und alles mögliche oder ganz einfach, wenn irgendjemand äh, sein Urlaubsvideo vertont, dann ist das ja schon ein Urheberrechtsverbrechen und mhm. wir wissen ja, Raubkopierer sind Verbrecher und werden mit bis zu fünf Jahren Freiheitsanzug <lacht> bestraft und ähm, wenn ihr euer Urlaubsvideo also ähm, ja. <lacht> bei YouTube einstellt und mit ähm, den Foo Fighters unterlegt oder so, dann ähm, habt ihr da ruckzuck meine Abmahnung im Haus und äh, könnt irgendwie Strafgebühren bezahlen, weil ihr äh, ungefragt quasi ein Lied verwendet habt ähm, oder das wird einfach nur gesperrt auf YouTube. Gegeben und, und gegeben hat, genau, dass denn da irgendwie, äh, dieser Titel ist für sie nicht erreichbar oder für in diesem Land nicht verfügbar. Das Problem ist ja das, ist ja, das ist ja, das ist ja nicht nur bei Sachen, wo du das bewusst verwendet hast. Das, das muss ja nur irgendwie, weiß nicht, ein Mitbewohner muss ja bloß irgendwie die Tür, weiß ich, hinten offen geschehen haben lassen und lässt das Radio laufen. Und sobald das irgendwie zu hören ist bei dir im YouTube-Video, dann kann das schon gegeben werden. Genau, dann kann es schon passieren. Und es ist halt ein, ein Urheberrecht, was von einer Zeit ausgeht, wo man, wo man einem noch kein, kein, nicht die Möglichkeiten des Web 2.0 hat. Wo man noch hatte. gar nicht diese, diese Vorstellung hatte, wo das mal hinführen wird. Genau. Und das muss halt dringend reformiert werden. So kann es halt nicht weiterlaufen. Es geht auch um, um Zitierrechte und sowas, dass man einzelne Zeitungen, äh, oder äh, Dinge aus Zeitungen nicht... Ähm, es, gegen, es ging um Worte, äh, die die man spricht, genau. Äh, naja, wie schon sagtest, äh, ACTA würde eigentlich in der aktuellen Form gar nicht äh, wirklich groß was ändern. Zumindest an, an hier in Deutschland. Zumindest hier in Deutschland. Aber äh, ACTA sah aber auch vor einiger Zeit noch ein bisschen anders aus. Das wurde erst auf Druck ein bisschen abgespeckt äh, von der Strafschärfe oder so sage ich jetzt einfach mal so. Also auf so. jeden Fall. Also das vor bis vor gewisser Zeit ähm, war es eben ein ziemlich repressives Abkommen, wo die ähm, Provider zum Beispiel, also die Internetanbieter, dazu verpflichtet wurden, ähm, bei Urheberrechtsverstößen ähm, ziemlich harte Maßnahmen durchzuziehen. Also zum Beispiel, dass Leute vom Internet ausgeschlossen werden durften. Also ähm, Three strikes. quasi genau der Zugang gekappt wurde. Da gab es dieses Three-Strikes-Modell oder Two-Strikes-Modell, wo quasi ein- oder zweimal verwarnt wird. Und beim dritten Mal ist quasi der Internetanschluss weg für immer. Und man bekommt es halt nie wieder. Also das ist quasi... Ähm, Gleichzusetzen irgendwie mit einem ähm, Du darfst nie wieder irgendwie dich äh, im Fernsehen informieren oder sowas. <lacht> also, ist halt absoluter Wahnsinn, ähm, weil das Internet ist quasi eine äh, unglaublich wichtige Ressource für alle Menschen heutzutage. Das ist quasi zu so Parallelwelt geworden. Und man kann sich halt über alles informieren und man kann sich tatsächlich mal wirklich informieren und okay. nicht nur äh, sich berieseln lassen wie im Fernsehen oder Radio. Ja. Sondern man kann auch nachrecherchieren und nachvollziehen alles. Ist und, und was nicht, eher noch wie eine Bibliothek als Und was nicht zu vergessen ist, man kann sich selbst ins Internet einbringen, man kann aktiv selbst mitarbeiten und mitgestalten. Genau, und man kann partizipieren, also man kann selbst versuchen, äh, Dinge anzustoßen, man kann einen Blog betreiben, auf Missstände aufmerksam machen, man kann sich organisieren, man kann Demo Demonstrationen organisieren oder einfach Infostände wie den Frühling <lacht> der Freiheit. Abgelehrtes Beispiel ist jetzt zum Beispiel das äh, Koni. 12 video wenn man sich so überlegt, dass das quasi so einer alleine losgetreten hat und was das dann so bewirkt hat und wenn der jetzt, weiß ich nicht, wenn, wenn der jetzt irgendwie so äh, gesperrten Internetzugang hätte, dann weiß ich nicht, würden sie den Koni da vielleicht nicht suchen, möglicherweise. Ja, da habe ich nicht so viel mitbekommen. Ich weiß, dass es da irgendein um, um äh quasi Widerstandskämpfer geht, der dort irgendwo in Afrika Kinderarmeen... Um, um, um einen Warlord hat jetzt da. Ne? Der halt... Ja, äh der, der kämpft irgendwie gegen die Regierung und hat Kinderarmeen, die... Ja. oder verpflichtet da Kinder zu, in ihrer in seiner Armee zu dienen, um gegen die Regierung da anzukämpfen und solche Dinge. Ne? Also, ja. ziemlich furchtbare Geschichte. Okay, um nochmal den Bogen zu Akta zu spannen... Äh ja, ACTA ist ja ein ziemlich äh, krasses Thema und ziemlich aktuell und äh, vor kurzem gab es ja diese, diese Demos in ganz Deutschland. Demos gab es da in ganz Deutschland, das stimmt. Ich habe gehört, in Berlin waren es 10.000 Leute, in München waren es 16.000 angeblich. Ich war in Potsdam, das war die einzige Demo im Land Brandenburg, äh, da waren es, ich würde es auf 400 schätzen ungefähr. Du warst ja in Berlin auf der Demo, wie war denn da so die Stimmung? Waren das 10.000 Leute und sag ich mal, wer ist da hingekommen? Sind das jetzt wirklich nur diese diese Nerds gewesen, die äh, Digital Natives, die da sich für ihr Internet äh, stark machen oder sind auch ganz normale Leute da gewesen? Also die Digital Natives waren irgendwie alle da, also ich war noch nie auf einer Demo, wo ich so viele Leute kannte. <lacht> Also irgendwie ähm, habe ich die ganzen äh, Piraten aus Berlin irgendwie gesehen oder auch ähm, andere Leute, die man irgendwie aus dem Netz kennt. So, ähm, Ich war in, in Berlin auf der Demo. Die 10.000, die müsste auch stimmen. Also sah mir nach, irgendwie nach 10.000 Leuten aus, so gefühlt. Und in, in München war ich auch. Und zwar war ja zwei Wochen später nochmal eine wiederholte Demo. Die war dann nicht mehr so groß. Aber da war ich in München dann auf dieser zweiten Demo. Ja, das war eine super Aktion und da hat man wirklich viele Leute auf die Straße bekommen. Und es ähm, waren halt vor allem junge Menschen, also richtig viele junge Menschen waren dort. Ähm, auch sehr viele Teenager und, und äh, von, von älteren Menschen war halt relativ wenig zu sehen. Also da waren es halt vor allem äh, Leute, die man sowieso schon irgendwie ähm, so Internet, Internet affine ältere Menschen, die da, die dort waren. Aber ähm, dass man wirklich ähm, jetzt so die äh, Leute erreichen konnte, die ähm, den, den, den den gewöhnlichen Bürger jetzt so in Anführungsstrichen erreichen konnte, es war da nicht so der Fall. Also man, man hat vor allem eben die internet Menschen an äh, erreicht und eben dadurch auch irgendwie alle jungen Menschen, weil irgendwie jeder junge Mensch äh, äh, eine gewisse Affinität zum Internet hat. Ja, die wachsen, ja, also die so wachsen so ja damit also auf. Mal, jeder junge Mensch wächst mit Internet auf und äh, weiß nicht wie, wie früher, weiß ich nicht, gab es die MTV-Generation, hat man gesagt und das ist jetzt wahrscheinlich die Generation Internet. Und es äh, ist wohl auch selbstverständlich, dass wenn man jetzt sagt, äh, hier Internetsperre, äh, nein danke, auch wenn es jetzt inzwischen nicht mehr ein Akt da drinne wäre. Es gab, wie gesagt, auch in Potsdam eine Demo, wo ich war. Und da Du warst Redner. Ich war sogar Redner. Ich hatte eine Rede gehalten, weil da sehr kurzfristig noch jemand gesucht wurde vorher. Die Rede hat mir der Justus auch ausgedruckt, weil ich ja keinen Drucker habe. Genau, die haben wir an den Tagen zuvor noch zusammengeschrieben. Das, das Nette an der Rede war, da haben sich, ich weiß nicht, das, da haben sich wirklich, glaube ich, zehn Leute oder so dran beteiligt, die die zusammengeflickt haben, diese Rede. Mhm. Und es sah nachher aus wie so ein, weiß ich nicht, Mosaik mit den ganzen verschiedenen Farben, die die, die Autoren im Pad immer so halten. Genau, beim Piratenpad ist es ja so, dass jeder Schreiber irgendwie eine eigene Farbe hat und ja, von daher sah das ein bisschen zerwürfelt aus, also, dieses, dieser Text. Weil war schon ein bisschen ulkig, rumgeschrieben äh, Also, ich habe mir sagen lassen, die letzte Änderung war irgendwie eine Stunde, bevor er erst gedruckt hat, und äh, da war ich, weiß nicht, habe ich da schon echt nicht mal reingeguckt. Äh, naja, äh, ich war ja nicht der einzige Redner, vorher hat noch einer von der Grünen geredet, und der hat, also wie ich es mir schon denken konnte, hat er natürlich schon das meiste vorweggenommen. da habe ich mir auch gedacht, äh, wie blöd ist das denn jetzt eigentlich, das alles nochmal zu erzählen? Also habe ich auch erstmal versucht, die Leute auf aktuellen Stand zu bringen, was so aus anderen Städten gerade für Zahlen gibt, wie viele Leute da demonstrieren. Ja, oh, gut. Und, ja, also angeblich, also, ich habe mir von, Kollege von Potsdam TV war da, der hat auch gesagt, dass wohl also der Redner der Piraten ein bisschen mehr Stimmung gemacht hat als der von der Grünen. <lacht> Nehme ich jetzt einfach mal so hin, würde ich nicht weiter beurteilen. Aber, ein bisschen was anderes konnte ich doch noch erzählen, wie zum Beispiel äh, so Sachen, die jetzt äh, nicht mehr in ACTA drin sind, aber die mal enthalten waren, und äh, zum Beispiel, dass es dass diese Abspeckung, die jetzt äh, ACTA, sag ich mal, ein bisschen erträglicher machen sollte, in anderer Form wiederkommt, nämlich in äh, weiß nicht, ich glaube ein iPad. Das mhm. darf man jetzt nicht irgendwie mit einem Produkt von einem amerikanischen Obstsender verwechseln. Da sind halt einige Sachen... IPad. Das hast du jetzt gesagt. Da sind ah, da, das, ist, das ist halt auch wieder ein Abkommen, wo einige Sachen, die früher auch schon Akte enthalten waren, die jetzt nicht mehr drin sind, doch wieder vorkommen. Genau, die werden natürlich wieder auch über, über einen anderen Weg versucht, in die, in die Gesellschaft zu bringen, weil irgendwie, keine Ahnung, die ähm, Urheberrechtsindustrie oder die, die Verwerterindustrie, die, Nein, die will halt unbedingt ihre, ihr Überleben sichern und die, Content Mafia. Versuch, die sogenannte Content-Mafia und versucht damit irgendwie <lacht> jede Möglichkeit auszuschöpfen, um ja. ähm, solche Dinge wie uh, Three Strikes in uh, lokales Recht umzusetzen oder auch die Vorratsdatenspeicherung oder viele andere. Und das war auch eine zentrale Frage von mir: äh, Warum demonstrieren wir hier eigentlich noch, wenn das äh, Akt, wenn die aktuelle Version von ACTA so viel, also oder nicht wirklich was in Deutschland ändern würde? Das war zum einen natürlich, äh, das ist was in anderen Ländern ändern würde und äh, und zwar, äh, weiß ich, Indust Industrieländer, äh, nicht Industrieländer, Entwicklungsländer, die äh, wirklich Probleme mit Medikamentenversorgung haben, die auf Generika, das sind äh, wirkstoffgleiche Kopien von Markenmedikamenten, äh, die wirklich darauf angewiesen sind, sowas, sowas billiges zu kaufen. Die hätten dann echt Probleme, irgendwie noch äh, Patienten mit sowas äh, zu versorgen, weil die sich nur teure Markenmedikamente nicht leisten können. Und äh, da sollte man auch mal über den Tellerrand, also über Deutschland hinausblicken und das auch äh, erkennen, dass man auch äh, Menschen in der Ferne, äh, mit man dem auch was Gutes tut. Und natürlich, äh, das war am selben Tag, hat die Bundesregierung äh, bekannt gegeben, vorerst, äh, was war es ein Tag vorher, weiß ich ja. gar nicht mehr, vorerst die Ratifizierung von Akte auszusetzen. Ein Tag vorher war das. Ein Tag vorher war das, okay. Das war quasi die letzte Aktion, die Demos noch zu genau. verhindern. Irgendwie hatte ich so das Gefühl. <lacht> das hab ich habe auch, auch das Gefühl, das ist so der, der Notfallplan gewesen. So, jetzt, jetzt äh, schaffen wir schnell noch das, äh, diese Ratifizierung mhm. ab und dann demonstriert morgen niemand. So und, weil und, das, das. und weil das so mega unglaubwürdig war und dann noch diese iPress-Story, wo, weiß ich nicht, das wieder neu verbostet wird lohnt es sich natürlich das zu demonstrieren, weil damit zeigt man natürlich, dass man das absolut nicht will und das haben echt viele gezeigt und das war echt toll. Ein Riesenproblem, was wir noch gar nicht angesprochen haben von Akta, ist natürlich auch die Intransparenz. Also das ist alles irgendwie in Hinterzimmern ausgekungelt wurde und das ist bei dem iPad jetzt auch wieder genauso. Das ist komplett geheim alles. Und Das machen ja Piraten gerne, dass äh, im Zweifelsfall die Transparenzkeule auspacken und damit, <lacht> und damit alles niederknüppeln, aber äh, auf jeden Fall ist das hier berechtigt, weil äh, das, das wären, das wär, wenn es wirklich so jetzt verabschiedet werden würde, es wären so mega tiefe Einschnitte einfach im Leben eines jeden Bürgers, die ja bestimmt nicht möchte in dieser Form. Und äh, wenn das dem Bürger nicht mal mitgeteilt wird, oder wir reden ja jetzt hier nicht nur von ein paar Leuten, die das betrifft, das betrifft ja echt zig Millionen Milliarden Menschen, würde ich sagen. Und das ist inakzeptabel. Ja. <lacht> ja, und in, in ACTA war ja auch diese Vorratsdatenspeicherung wieder im Gespräch, damit man quasi ähm, die Internetaktivität aller Menschen, womit man quasi die Internetaktivität der Menschen überwachen konnte. Und das war ja auch das zweite Thema im Frühling der Freiheit, das zweite Einzelthema. Kannst du dazu was sagen? zu äh Zur Vorratsdatenspeicherung in Klammern VDS? Nein. Echt nicht? Oh, Dann, vor muss, ich, dann muss ich dich vor mal informieren. Ich, ich muss sagen, äh, Vorratsdatenspeicherung ist nicht mein Steckenpferd, äh, weil ich da, ich weiß nicht so viel über Vorratsdatenspeicherung, ich, ich weiß mehr über ACTA und ich habe gehofft, dass du mir da ein bisschen was zu erzählen kannst. Ja, kann ich. Also ähm, die Vorratsdatenspeicherung, die haben wir nicht mehr in Deutschland. Die hatten wir ähm, bis 2009. Die wurde tatsächlich dann, als die FDP an die Regierung kam, ähm, äh, eingestellt oder abgestellt. Und äh, Bestandteil der Vorratsdatenspeicherung also ich, ich würde das jetzt nicht als FDP-Verdienst anrechnen, also es war halt eine ziemlich breite ähm, äh, Bürgerbewegung, die gegen die Vorratsdatenspeicherung äh, vorgegangen ist und äh, auch gegen die das äh, Internet zugesetzt was da gleichzeitig irgendwie äh, Thema war. Äh, es gab auch äh, eine riesige Unterschriftenaktion gegen die Vorratsdatenspeicherung, also äh, dass die FDP das aufgegriffen hat und äh, dann tatsächlich umgesetzt hat, äh, war, äh, denke ich, nur sinnvoll. Gut, ähm, Also was ist die Vorratsdatenspeicherung? Also die, äh, da geht es quasi darum, dass äh, Aktivität von Menschen ähm, protokolliert wird und zwar im Internet und per Telefon. Und äh, das hat beinhaltet, dass ähm, ange oder aufgerufene Webseiten quasi vom Provider protokolliert werden dass Telefonate, äh, ausgehende Telefonate, eingehende Telefonate protokolliert werden, mit wem hat man telefoniert, also von welcher Nummer zu also welcher anderen Nummer und äh, von wem wurde man angerufen, das protokolliert wurde, wem man eine SMS geschickt hat und von wem man eine SMS bekommen hat. Und beim Handy war noch der krasse ähm, Knackpunkt dass gleichzeitig noch protokolliert wurde, wo man gerade ist. Also es wurde immer protokolliert, wo das Handy sich angemeldet hat an welchem Funkmasten. Quasi äh, wurde quasi durch, mit auf im Auftrag der Regierung jeder jeder Mensch ähm, ähm, getrackt. Also äh, die Position eines jeden Menschen, der ein Handy in der Tasche hat, äh, aufgezeichnet. Und äh, das war die Vorratsdatenspeicherung und das sollte quasi helfen bei Ermittlungen, äh, irgendwie schneller Täter zu finden und ähm, Verbrechen schneller aufzuklären und es war halt ein Generalverdacht gegenüber allen Menschen und ähm, das kann nicht sein, sowas ist halt äh, unglaublich äh, pf, unglaublich krass, das ist halt ähm, ein totales Überwachungsstaatsszenario. Ähm, also wirklich Stasi-Methoden, die wir da hatten in Deutschland für eine Zeit lang und oh, das soll nicht mal was gebracht haben was das soll nicht mal was gebracht haben großartig ja die Aufklärungsraten die die das gebracht hat die waren wohl minimal also oder wenn die dann wenn auch überhaupt nicht vorhanden also es ist ja nicht so dass äh, eine Polizei oder die Polizei nicht ähm, an, an Daten kommt wo ähm, jemand ähm, irgendwie mit jemand anderem telefoniert hat also man kann sich ja richterliche Beschlüsse holen und das dann dann nach einem richterlichen Beschluss auch äh, machen und man kann dann eine Einzelperson überwachen, ähm, wenn da ein begründeter Verdacht ist, ja? aber äh, pauschal alle Menschen in Deutsch Deutschland äh, zu überwachen ist äh, einfach ein, ein, ein Prinzip gewesen, äh, was ähm, absolut nicht ging, das war halt eine absolute Stasi-Methode, die wir hier hatten. und es ist immerhin äh, immer noch weiter im Gespräch, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Da nennt man jetzt, äh, äh, gibt es jetzt irgendwie neue ähnliche ähm, Methoden, die dann heißen, die dann Funktional irgendwie Quick Freeze Abfrage. heißen. Abfrage ist ja dann noch was anderes. Ähm, also wo die Vorratsdatenspeicherung quasi wieder eingeführt werden soll und äh, schneller schneller gelöscht werden soll die Daten, aber wo sie trotzdem von allen Menschen erfasst werden und sowas. Ähm, dabei reicht die ähm, vorhandene Gesetzgebung auf jeden Fall aus, dass man, dass sich die Polizisten <lacht> oder die Polizei, die irgendwie gegen jemanden ermittelt, ähm, einen richterlichen Beschluss holt und den dann überwachen kann. Also das äh, ist denke ich ähm, mehr als ausreichend. Was soll man quasi pauschal alle Menschen überwachen? Das ist doch ähm, auf jeden Fall ein Ding, was wo man nicht hinterstehen kann. Ich denke mir mal auch, dass äh, viele äh, Politiker gar nicht begriffen haben, was das überhaupt bedeutet und die deshalb das eingeführt haben irgendwie. Ja. Auf jeden Fall ging es halt auch um dieses diese Vorratsdatenspeicherung und da wollten wir halt auch die Menschen ähm, mit dem Frühling der Freiheit darüber aufklären, was ist das, worum geht es da. Und, ähm, Warum müssen wir dafür sorgen, dass es auf jeden Fall nicht wiederkommt und nicht wieder eingeführt wird in Deutschland? Und dann gab es ja noch ein Thema. Genau. Und das äh, war die elektronische Gesundheitskarte. Kannst, ja. du, kannst du darüber was erzählen? Weil ansonsten erzähle ich jetzt darüber, aber weiß ich nicht. Okay. Dann leg mal los. <lacht> äh, Also äh, Ich hatte auch äh, letztens Post bekommen von meiner Krankenkasse und die wollten, dass ich denen ein Bild zuschicke von mir. Ja, ich habe mir gedacht, okay, sieht ja nicht schlecht aus. Aber dann habe ich mich ein bisschen darüber informiert, warum wollen die eigentlich ein Bild von mir haben? Und natürlich hat das was mit der elektronischen Gesundheitskarte zu tun. Äh, die wollten so ein bisymmetrisches Bild von mir haben, also sowas äh, von mir wollten sie sowas haben. Echt? Ja. Und äh, also biometrisch stand äh, bei mir auch drauf, also das ist nicht erforderlich. Von wir wollten sie okay. eins haben. Ja, so sind die Krankenkassen unterschiedlich, ja. Ähm, jedenfalls lasse ich mir so, hm, nein. Das ist, und zwar geht es um diese neue elektronische Gesundheitskarte, die soll die herkömmlichen Krankenkassenkarten ablösen. Und da werden halt Daten gespeichert über eine über die einzelnen Personen. Das Problem dabei ist aber, diese Daten, die werden nicht direkt auf der Karte gespeichert, das geht nämlich auch gar nicht, weil weiß ich nicht, die hat eine extrem geringe äh, Kapazität. Genau, da werden bloß die Stammdaten wohl gespeichert, genau. also Name und äh, Geburtsdatum und sowas, was ja. man so kennt. Das reicht, das reicht noch, um äh, sich beim Arzt sozusagen einzuloggen und äh, die eigentlichen Daten, äh, um die, die es geht, die so präsent sind, äh, die also die von Interesse, die von wirklichen Informationsgehalt sind, die werden auf dem Zentralspeicher gespeichert. Und es äh, ist, ist jetzt kein Speicher, auf dem man, auf die mit jeder Zugriff hat. Äh, auf diesen Speicher haben dann Krankenkasse und Ärzte sollten eigentlich darauf Zugriff haben. Und äh, das Problem dabei ist, äh, theoretisch äh, könnte man hier dann auch hacken zum Beispiel. Und dann hätte eigentlich doch wiederum jeder Zugriff auch. Und... Das ist auch wieder so eine Sache, dadurch, dass die zentral Zentralunternehmen gespeichert sind, wo wirklich wieder mehrere Leute drauf zugefahren, hat man auch wieder so eine Untergrabung von der ärztlichen Schweigepflicht, was überhaupt nicht gut ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das will, glaube ich, keiner großartig, dass jeder über die Krankheiten Bescheid weiß. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, es ähm, war, glaube ich, 2011, da ging die City BKK pleite. Das war eine Krankenkasse, das war die erste Krankenkasse, die, die pleite gegangen ist. Und dann hatten viele, oder man hat in den Medien zum Beispiel gehört, dass einige ältere Menschen, die zuvor dort waren, ein Problem hatten, eine neue Krankenkasse zu finden, weil die dann doch äh, abgelehnt wurden, weil die halt nicht mehr so profitabel wären. jetzt überlegt man sich, man hat äh, diese, diesen Zentralspeicher und... Jetzt mal angenommen, jemand hat, äh, weiß ich nicht, ist HIV positiv und äh, dann könnte die Krankenkasse das zum Beispiel sehen und dann sagen, es bringt da nichts mehr, der lebt nicht mehr lange, äh, da machen, weiß ich nicht, wir bezahlen ja hier nicht das Hospiz oder äh, das, der würde uns ja zu sehr zur Tasche legen. Das wäre zum Beispiel eine vorstellbare Variante, die es dabei geben würde. Dann könnten Sie ihn einfach ablehnen und nicht aufnehmen in die Krankenkasse das wäre eine Möglichkeit weil das ja ist. nicht äh, quasi nicht ähm, profitabel ist mhm. weil ja Krankenkassen auch wirtschaften. Ne? na eine Krankenkasse ist ja äh, wie eine Versicherung halt wobei aber die gesetzlichen Krankenkassen ja äh, aufnehmen müssen so wie ich das, das stimmt finde. das stimmt aber äh, dadurch äh, schränkt man sich ja auch wieder also dadurch würde man ja auch wieder stark eingeschränkt werden was die Wahl äh, der Krankenkasse angeht weil man dann halt äh, nicht Mal angenommen, man hat so einen Fall, um den es dabei gehen würde, weil man dann halt nicht die, die volle Wahlmöglichkeit hat. Mhm. Und das äh, schränkt einem ja auch wieder seine Möglichkeiten deutlich ein. Ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel, ähm, wenn, wenn, wenn das irgendwie veröffentlicht wird, dieser zentrale Datenspeicher, und ähm, also es wird Nehmen wir an, es wird gehackt und veröffentlicht oder ähm, es, es gibt irgendwie einen Datenschutz-Fail und äh, die können, die haben da irgendwie die, die Tore selber offen gelassen und da kann man irgendwie drauf gucken. Und ähm, man hat irgendwie eine Krankheit und ist öfter mal krank im, im Jahr oder so, weil man periodisch immer wieder Probleme hat. Dann hat man mit Sicherheit ein Riesenproblem, wenn der Arbeitgeber an diese Daten kommt. Also, oder zumindest der zukünftige Arbeitgeber. Weil der wird dich dann auch, oder wird sich dann auch gut überlegen, ob er jemanden einstellt, der irgendwie ähm, mindestens 30, 40 Jahre mehr krank ist. Äh, Jahre, Tage mehr krank ist irgendwie. Ja. Was ja gar nicht so sein muss. Es kann ja sein, dass es äh, mal. <lacht> Vielleicht wird es ja besser, ja. Vielleicht ja, hat man ja irgendwie besser. ein effektives Medikament Und äh, wie gesagt, dadurch schafft man halt den gläsernen Patienten und das ist sowas von überhaupt nicht äh, gut. <lacht> Weil es bringt eigentlich. Gar nichts, außer dass es äh, die... Äh naja doch, es bringt schon was. Also ähm, Die, die Pro-Argumente für diese elektronische Gesundheitskarte ist, sind ja, dass man, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Unfall hat oder so und ins Krankenhaus eingeliefert wird, dass man auf der Karte oder dass man quasi über die Karte erfahren kann, hat dieser Mensch irgendwelche Allergien. Und also wenn du zum Beispiel allergisch gegen irgendein Medikament bist, was sie dir geben, wenn, äh, wenn du im Krankenhaus landest oder... Und du nicht Auskunft darüber geben kannst, dass du dagegen allergisch bist. Da gibt es zwar diese Pässe, die man noch zusätzlich haben kann, aber die können, kann man ja auch aus irgendeinem Grund nicht dabei haben, möglicherweise. Und das wäre dann quasi auf dieser dieser Karte mit äh, gespeichert, oder nicht auf der Karte, sondern in der Datenbank, mhm. wo die Karte drauf verweist. Und äh, ein wesentlich besseres Prinzip wäre gewesen, man hätte die teureren Karten genommen, also die mit mehr Speicherkapazität, wo dann wirklich die Patienteninformationen auf der Karte bleiben und nichts auf einem zentralen Wartenspeicher hinterlegt werden. Und das ist halt äh, eine unglaublich äh, gefährliche Sache und ähm, ja, und das kommt jetzt auf uns alle zu. Okay, bring gar nichts, war vielleicht die, äh, der falsche Ausdruck <lacht> bring, Also es ist natürlich gibt es einen Gedanken, der dahinter steckt, aber äh, der, der ist sowas von nicht zu Ende gedacht. Und äh, wenn man da halt, wie gesagt, auf so eine billig äh, Variante äh, kom mit Kompromissen eingeht, dann kann man auch erwarten, dass es auf Widerstand stößt. Und das ist auch gerade so ein Thema gewesen, wo wir beim Frühling der Freiheit äh, viele Leute darüber informieren konnten, die da von noch gar nichts gehört haben. Das war aber wirklich so ein Thema, äh, was an den Leuten, also wo, wo ich das Gefühl hatte, dass es an vielen Leuten extrem vorbeigegangen ist. Ja, also ähm, es war ja auch so dass das Marketing für diese Karte wohl auch so lief, dass äh, behauptet wurde, dass die Daten auf der Karte gespeichert wurden oder die Daten auf der Karte gespeichert werden ähm, und dass auch verschwiegen wurde, dass es diesen zentralen Datensprecher gibt, um halt den Leuten nicht irgendwie Angst zu machen. Ja, das Marketing, was ich kannte, also was was bei, bei meiner äh, Krankenkasse der Fall war, ja, es gibt eine neue Karte und dafür brauchen wir ein Foto von Ihnen. <lacht> das war, äh, ja, das ganze Marketing, was da bei mir war. Also da wurde also man kann die alte Wichtig Karte auf jeden Fall noch äh, so lange weiter nutzen, wie wie äh, ähm, wie sie datiert ist. Also soweit ich weiß und äh, muss die neue nicht verwenden, solange man ja noch eine alte hat. Die gilt ja dann meistens noch ein Weilchen. Gegen das Foto kann man zumindest einen Widerspruch einlegen. Na, man muss das Foto wohl auch gar nicht bereitstellen. Genau. Ich weiß gar nicht, die, die Rechtsgrundlage ist wohl noch nicht in Kraft oder existiert noch nicht so richtig. Also ich bin mir da nicht sicher. Ähm, es ist auf jeden Fall ratsam an der Stelle sich zu informieren und da auch ähm, versuchen gegen anzugehen, dass eben diese Karte in dieser Form, wie sie jetzt äh, kommen soll, gestoppt wird und ähm, dass da ein anderer Weg gefunden wird. Ja, das waren so die grundsätzliche die Thematik, die, die, die, die, die, die wir zwar, dort angesprochen haben. Das waren so die, die drei Themenblöcke, die wir. Es sind auch, es sind können. alles drei Themen, die die nicht wirklich, wo, wo die Leute nicht wirklich Bescheid wissen. ACTA, Vorzeitenspeicherung und elektronische Gesundheitskarte. und zum Beispiel auch sagen, dass es, uh, um mal wieder zu ACTA zurückzukommen, dass es uh, so ein so ein, so ein gigantischer Text ist, uh, der auch wirklich schwer zu fassen ist. Also der wirklich unübersichtlich ist und äh, dann sich dazu darüber zu informieren, das ist auch gar nicht so leicht, weil, äh, weil es gab zum Beispiel ein Video von von Anonymous im, im Web bei YouTube, wo die auch so ein bisschen darüber aufgeklärt haben. Das war ja zu dem Zeitpunkt, als das noch propagiert wurde, also direkt vor der Demo gar nicht mehr aktuell, weil da viele Sachen schon noch gezeigt oder viele Sachen noch gezeigt wurden, die ja gar nicht mehr mit drin waren und das äh, stiftet ja dann auch wieder Verwirrung irgendwo, weil die Leute denken, dass es tatsächlich noch da drin enthalten ist. Ja, das war tatsächlich eine ältere Akta-Version, die dort beschrieben wurde, in dem anonymous Anonymous-Video. Mhm. Da war das Three Strikes noch mit drin und andere Sachen. Wenn, wenn du ein Hühnchenrezept mit deiner Freundin teilst, bist du ein Verbrecher. Genau. <lacht> so aus dem Anfang. Ja, das können wir ja mit einstellen dann in die Links, und kann sich das jeder mal ansehen. Ja, äh, das waren so die Grundthemen. Ähm, tatsächlich habe ich davon nicht so viel erzählt, ich stand auch nicht am Stand, ich habe nur die Flyer, also ich habe vor allem Flyer verteilt ähm, und... Ja, kommen wir doch mal dazu, wie das ja so bei den einzelnen Ständen gelaufen ist. Da wir, äh, sind wir ja schon ein paar Mal so kurz abgeschwiffen und haben da schon was zu gesagt. Und. Können wir erst mal zu unseren eigenen Ständen, wo wir waren, was erzählen? Genau. Also, wie bei mir war es ja, also ich war in Potsdam und bei mir war es halt so, dass ich äh, vor allem Flyer verteilt habe und, äh, die Leute angequatscht habe und, ähm, und in die Flyer in die Hand gedrückt habe. Ich hoffe, die, hoffe, viele Leute lesen auch davon und können sich dann tatsächlich mal über diese Themen informieren und auch mal äh, dann noch weiter informieren, was denn da das Problem ist und äh, warum man dagegen vorgehen sollte. Und äh, wir haben ziemlich viel, also unglaublich viel verteilt in Potsdam hatten. Nachfragen hatten wir auch öfter, aber jetzt nicht über den Frühling der Freiheit, sondern über die Piraten allgemein vor allem. kamen halt viele auf uns zu, die meinten, äh, wir hätten ja gar kein Programm. Oder ähm, ich hatte nur mit einem älteren Herrn geredet, der meinte, was denn unsere Position zur Außenpolitik sei und dass er die Piraten sehr interessant findet und auch diese Basisdemokratie, die wir, die wir haben, sehr interessant findet. Und ich habe ihm dann erklärt, dass wir zur Außenpolitik eben noch keinen Programmpunkt haben, dass es zwar ähm, Anträge dazu gibt, die aber noch nicht behandelt werden konnten und äh, dass es eben auch an der Basisdemokratie liegt, also dass die Entscheidungsfindung eben ein wenig länger dauert, solange man auf Parteitagen jeden Punkt ausführlich diskutiert mhm. und quasi dann auch darüber abstimmt, ob der wirklich für uns sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Das dauert dann halt eben ein bisschen als... Und es ist halt anders, als wenn die, wenn der Vorstand sagt, okay, Leitantrag XY und ihr stimmt jetzt nur noch zu. Wobei es da aber inzwischen auch schon Bemühungen gibt, das zu ändern. durch Es gibt Bemühungen, das zu ändern, genau. Durch zum Beispiel äh, einen, äh, durch so eine Art Liquid Feedback, was äh, so als permanent, permanentes Meinungsbild, oder äh, permanente Meinungsbildung äh, im Gespräch ist zum Beispiel, wo war es also war ja zum Beispiel das Thema auf äh, bei dieser Eurokrise, äh, Griechen, also Griechenland etc., die wir ja immer noch haben. Also die weitet weit sich ja eigentlich noch aus. Und da wurde ja sehr häufig bemängelt, oh ja, die Piraten haben dazu gar keine Stellung. Und äh, als der Bundesvorsitzende da sagt, äh, seine eigene Meinung ist egal. Äh, und deswegen, und weil wir dafür keine offizielle Stellung haben, wird er sich auch dazu nicht äußern? Äh, Wäre es ganz optimal? Fand ich auch sehr gut übrigens, äh, dass wir, also wir haben ja auch die aktuelle Kompass-Ausgabe verteilt, dass da als Titelthema genau das, also so ein Wirtschaftsthema, äh, vorne drauf war, womit man gerade beim Piraten vielleicht als Außenstehender überhaupt nicht so mit rechnen würde, dass man auch mal zeigen konnte, dass äh, also die, die Themensparte auch in solche Richtungen geht, also oder zumindest, dass man sich bemüht, äh, auch äh, damit auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall. Also ich habe auch äh, auf die auf die Zeitungen verwiesen, ähm, wenn jemand äh, meinte, wir hätten ja kein Pro Programm und ähm, oder ähm, als uns die Brandenburg und die Bundesflyer ausgegangen sind, wo eben schon ein paar Programmpunkte drin standen, ähm, dann habe ich auch gesagt oder dann hatte ich auch auf die Zeitung verwiesen und meinte, ähm, das sind halt ähm, Themen, womit sich die Piraten beschäftigen die in der Zeitung stehen. Es müssen nicht unbedingt schon beschlossene Programmpunkte sein. Das sind aber auf alles auf jedes, jeden Fall alles Themen, wo sich Piraten mit beschäftigen. Und die Euro-Krise ist natürlich, oder die Griechenland-Krise, oder beides, ist natürlich ein Teil von dem, womit sich Piraten beschäftigen. Es geht eben nicht nur ums Internet bei uns. Und... Es geht sehr viel über das Internet, also man engagiert oder man, man organisiert sich über das Internet oder man spricht dann im Mumble zusammen, also so einer äh, elektronischen äh, Telefonkonferenz oder chattet irgendwie zusammen oder twittert oder oder oder. oder. Aber im Grunde äh, geht es halt alles um reale Themen, die mit dem Internet dann nicht so viel zu tun haben im Endeffekt. Ja, der Eindruck so vom Stand, äh, der, also wurde, der, also der wurde gut angenommen und äh, waren es jetzt so hauptsächlich die jungen Menschen, wenn man so hört, äh, Piratenpartei, äh, sehr geringer Altersdurchschnitt, die jetzt dafür sich interessiert haben? Also so wie ich hier gelesen habe, in, ich habe ja die Eindrücke von den anderen Kreisen gelesen und da war es ja so, dass äh, vor allem ältere Leute nachgefragt haben. Worum geht es denn bei den Piraten? Und äh, sich näher informieren wollten und auf die Themen so eingegangen sind. Und äh, in Potsdam war das eigentlich sehr gemischt. Also wir hatten viele jüngere Leute, die sich informiert haben oder die Flyer angenommen haben. Genauso viele ältere Leute, männlich, weiblich, voll, vollkommen egal. Also irgendwie hatten wir Leute aus jeder Altersschicht. Äh, wir hatten auch Ausländer, die an unseren Stand kamen und nachgefragt haben, gibt es denn eine Piratenpartei in England? Und äh, meinten wir halt auch, ja, es gibt auch eine Piratenpartei in England und äh, die ist aber noch ziemlich klein und die sei wohl auch schon bei Kommunalwahlen oder sowas angetreten, also irgendwie kleinen Regionalwahlen angetreten. Ähm, also man kann sich auf jeden Fall informieren und mal nachgucken, wie die Partei dort so steht. Und ich hatte auch beim Verteilen ähm, von Flyern zwei französische Jugendliche, die haben auch nachgefragt, äh, ähm, wie es denn in Frankreich aussieht, die haben auch versucht, irgendwie uns auf Englisch zu verständigen, die konnten auch beide nicht so super <lacht> gut Englisch und <lacht> habe ich auch gesagt, also sie sollten doch mal gucken bei der französischen Piratenpartei Webseite, ähm, habe ich gesagt, Pirate Party, ich, ich weiß gar nicht genau, ob die äh, irgendwie der eher Cosa oder irgendwie sie Cousin oder sowas heißen, weiß ich gar nicht, ich weiß auch oder nicht, ob die ist. äh, äh, äh Partie, oder so ich keine Ahnung wie was was denn, äh, Pirate im französischen es gibt heißt. ja es gibt ja eine Übersichtsseite bei bei, ja, bei Pirate, Pirate, hätte ich am besten darauf bei, verweisen sollen. bei Pirate Party International da sind natürlich alle äh, Piratenparteien die es auf der Welt gibt aufgelistet ja nicht dass man denn nach Pirate Party äh, France, sucht und mhm. äh, findet die nicht, weil die irgendwie Kosa heißt oder sowas, ja. Genau, und da sind da ist auch angegeben, ob die da, ob das nur eine Vereinigung ist bei denen oder ob die als politische Partei äh, sogar schon zugelassen sind. Und ich glaube, in Russland, da dürfen die sich gar nicht Piratenparteien nennen. Genau, da wurden sie nicht zugelassen, also die nennen sich zwar Piratenpartei, aber sie wurden nicht als offizielle Partei zugelassen, weil, weil der Name anscheinend zu böse ist für Russland. Mhm. Und Russland als lupenreine Demokratie will natürlich solche, solche komischen Namen, äh, da bei den Parteien nicht zulassen. Ja, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Das ist, ja. Ja, auf jeden Fall, äh, war es ziemlich gemischt und Potsdam, guter, guter Stand, hat, haben viel Anklang gefunden, hatten ständig Leute am Stand, sind da viel rumgelaufen und haben Flyer verteilt manche Leute mehr, manche Leute weniger. Also jetzt unter den Piraten, wir waren noch am Stand äh, insgesamt irgendwie zwischen 8 und elf Leuten, also äh, ziemlich viele Leute, also ziemlich viele Piraten. Konnten halt ständig ständig welche den Stand betreuen und ständig welche rumlaufen und Flyer verteilen und es lief halt ziemlich gut. Also ähm, Man konnte da ziemlich viele Leute erreichen, denke ich, und Aufmerksamkeit erregen. Dann kann ich hier noch was äh, spannenderes erzählen und zwar äh, ich habe auch gedacht das sind so hauptsächlich die Jugendlichen äh, die da kommen und sich informieren wollen weil sie oh ja Piratenpartei ist was für junge Menschen finden sie ganz toll da oder aber äh, zu meinem Erstaunen waren es doch erstmal sehr viel ältere Menschen die zu uns kamen weil sie weil viele auch gesagt haben die Sie halten uns für eine gerechte Partei, also sie halten uns einfach für glaubwürdiger und für, und für ehrlicher und die sind einfach mit äh, der sozialen Ungerechtigkeit, äh, die so zurzeit herrscht und auch durch andere Parteien wahrscheinlich nicht behoben werden kann, sind sie sehr unzufrieden. Äh, da waren Senioren und äh, auch äh, Arbeitslosengeldempfänger äh, bei uns, äh, die der Meinung waren, dass ist einfach äh, ein riesengroßer Bullshit, der zurzeit in der Politik äh, passiert und dass wir da halt äh, frischen Wind äh, reinbringen könnten. Und junge Menschen hatten wir aber auch, aber nicht so viele. Äh, nicht so viele, wie wir ältere Menschen haben. Das hat mich echt ein bisschen überrascht. Und das hat man auch... Äh, so. Also die, Ich habe ja eine Vermutung. Die, die, der, der demografische Wandel. <lacht> ja, naja, nicht unbedingt. Also ich habe ich hab die Vermutung, dass sich Leute... Oder junge Leute, die sich für Politik interessieren. Es gibt ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute, die sich für Politik interessieren. Aber junge Leute, die sich für Politik interessieren, die informieren sich halt im Internet und kommen dann vielleicht doch nicht zum Stand. Hm. Und äh, die äh, Älteren, die sich für Politik interessieren, die kommen dann vielleicht doch eher zum Stand. Also, das ist, jetzt so, ist mir jetzt so eingefallen gerade. Ja. Ja, aber, aber vielleicht liegt es auch daran, dass in, in Potsdam doch eher so eine... Äh, dass mehr junge Menschen in Potsdam wohnen zum Beispiel, als... Hier auf dem Land, hier in Brandenburg, mhm. da wohnen ja nur Landeier. <lacht> ja, in Brandenburg haben wir schon, haben wir schon viele, wirklich also verhältnismäßig wirklich sehr viele ältere Menschen. Aber es das heißt ja nicht, dass es gar keine äh, jungen Jüngeren gab. Es gab äh, Studenten, die sich, äh, für, die sich für uns interessiert haben, so also, die auch gesagt haben, sie finden uns sympathisch als Partei. Es gab äh, auch welche, die noch ein bisschen jünger waren. Also ich sage ich jetzt mal so im Alter, wo man Abitur macht, die haben auch sich informiert, die sind nicht so sehr mit uns ins Gespräch bekommen, weil sie erstmal so schauen wollten, wer sind die und was machen die eigentlich. Aber man musste niemandem erklären, wer die, wer die Piratenpartei ist. Das wusste wirklich inzwischen jeder. Das Auf jeden ist, Fall. Hat sich wie so ein Lauffeuer rumgesprochen. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal von den Piraten gehört habe, da das ist auch schon ein bisschen länger her, da waren die noch nicht so in aller Munde. Aber spätestens seit der Berlin-Wahl weiß ich nicht, da kann jedes Kind mit, was mit Piraten bei der Anfang machen. Das hat einen riesen Vorteil, weil man muss, man muss nicht mehr erklären, wer man ist, äh, was man so für Ideale ungefähr hat. Man kann wirklich äh, gleich anfangen zu informieren, wie hier, wir haben hier die, die, und die Themen, oder hier, geben so ein Flyer mit von der Piraten, die wissen dann gleich, von wem sie was bekommen. Und das ist natürlich äh, ein mega Vorteil. Ich glaube, der letzte Infostand, auf dem ich war, der war Anfang 2011. Das war vor der äh, Wahl in Sachsen-Anhalt. Da waren wir in Sachsen-Anhalt mehrfach und haben Unterschriften gesammelt und haben Infostand gemacht, um denen zu helfen. Und da waren noch ganz viele Leute, was ist Piratenpartei? Was für ein lustiger Name? Was soll denn das sein? Und so. Also, inzwischen ist das ganz anders. Ist alle kennen die Piratenpartei irgendwie oder ziemlich alle. <lacht> Zumindest wurde ich von niemandem gefragt, was sind denn die, oder was ist denn die Piratenpartei? Das hat sich schon sehr verändert. Ja, positiv wurde halt auch aufgenommen, dass wir halt, äh also wie gesagt, dass wir diese Blumen verteilt haben bei Erfüllung der Freiheit, äh, wo wir natürlich das Mega, Mega Glück gehabt haben mit dem Wetter. Also wenn ich sehe, jetzt regnet es gerade und äh, dann hatten wir die ganze Zeit vorher so ein so Mauschelwetter irgendwo und dann hatten wir auf einmal diese 20, 23 Grad äh, im ganzen Land, äh, mega geiles Wetter mit Sonnenschein, Frühling, kurze Hosen, T-Shirt und äh, wo man wirklich vom Frühling sprechen kann und man kann den Leuten eine Blume in der Hand drücken, da ist man. Das Wetter macht einem selber glücklich und man kann die Leute mit einem Lächeln begrüßen und dann, dann nehmen die auch viel eher so einen Flyer an und äh, die hören einem auch eher zu, weil die wollen äh, das Wetter genießen und dann bleiben sie auch mal stehen, um einem zuzuhören, weil sie gerne draußen sind. Ich bin ja nicht gläubig, aber die, äh, wie, wie, hieß diese religiöse Gruppe nochmal? Die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas, die hätten wahrscheinlich gesagt, <lacht> dass jemand diese Aktion unterstützt mit dem Wetter. Möglicherweise. <lacht> <lacht> ja, aber, also, ne? ja, Wie gesagt, also, Super äh, Wetter für, super frühlingshaftes Wetter. Also ja, gerade am Anfang. Die Blumen kamen richtig gut an, da konnte man mal richtig, äh, den Charmeur raushängen lassen und äh, dort äh, Blumen verteilen und gleichzeitig Flyer verteilen, das äh, war eine gute Aktion, gute Idee. Also es war für viele von uns, die da am Stand waren, auch der erste Infostand, der sowas gemacht hat und dann haben wir uns auch so überlegt am Anfang, na, wie, wie gehen wir jetzt an, was ist, wenn die Leute von uns nichts wissen wollen, Piratenpile ist nichts für die und äh, dann sind wir da hingegangen und haben angefangen die ersten Flyer zu verteilen und da war ich doch ein bisschen baff, dass äh, die uns gerade so am Anfang gerade so aus der Hände gerissen wurden und jetzt die Leute dafür interessiert haben. Äh, es hat dann irgendwann als äh, es zu Mittagswohl, weiß nicht, da waren nicht mehr so viele Leute auf der Straße, äh, da sind die Essen gewesen und äh, da war es nicht mehr ganz so wild, aber am Anfang, da war ich schon äh, echt äh, erstaunt, dass die Leute auch wirklich was darüber wissen wollen und dass man äh, das nicht so äh, quasi auf die Nase binden muss, dass man da äh, ihnen was präsentieren möchte. Ja, aus, aus den Händen gerissen? Ja, echt? aus den Händen. Die, die, sind, die sind jetzt nicht angekommen und haben da alles abgegrammelt aber äh, die die äh, Aufnahme war sehr freudig, also wenn ich so, ich war mal kurz da noch im, im Einkaufszentrum und da haben auch welche Flyer verteilt und weiß nicht, also der stand da irgendwie nach einer halben Stunde immer noch mit einem, ich glaube mit dem Lendenpacken in der Hand und äh, Zeugen Jehovas hier gegenüber waren, weiß nicht, die haben da auch bloß rumgesessen und darauf gewartet, dass sie mal eine anspricht. <lacht> und Wie habt ihr denn das gemacht überhaupt? Wie liegt denn euer Infostand? Also, also ges Gesessen hat bei uns niemand. Wir waren ja zu fünf der gesamte Vorstand. Wir hatten auch gar keine Stühle in Potsdam. Wir hatten, wir hatten auch keine. Ich konnte keine sitzen. Und äh, wir hatten uns strategisch so positioniert, dass wir an einer Stelle sind, wo quasi die halbe Stadt durchläuft, weil das äh, so die, der Mittelpunkt der gesamten Innenstadt ist quasi. Und das äh, alles auf so einem, äh, weiß ich nicht, maximal drei, vier Meter breiten Weg, wo die Leute auf jeden Fall an uns vorbei müssen. Und äh, weil sie alle ins Einkaufszentrum wollen oder weil sie in die Hauptstraße wollen, und, äh, in die Geschäfte etc. Und wie habt ihr die Flyer verteilt? Seid so ihr denn auf die Leute zugegangen und habt sie angesprochen oder einfach nur... Wir haben uns die Straße entlang verteilt, sodass uns auch keiner wegrennen kann. Und äh, sind auf die Leute zugegangen mit einem Lächeln, das bis zu den Ohren gereicht hat. Und haben dann äh, ihnen einen Flyer in die Hand gedrückt und äh, gefragt, ob wir sie informieren können. Und also ob sie ob sie einfach mal Lust haben, sich Frühling der Freiheit haben wir gerade, ob sie sich mal einen Flyer durchlesen möchten, ob sie mitnehmen möchten oder mit Kompass, ob sie vielleicht äh, was lesen möchten, was mit Politik zu tun hat äh, von den Piraten. Und es gab auch Leute, die sind am ähm, Stand der Zeugen Jehovas vorbeigegangen und dann habe ich so gesagt, die interessieren sich scheinbar nicht für Religion. Vielleicht interessieren sie sich ja für Politik. <lacht> und dann äh, ist man wirklich mit den Leuten auch so ins Gespräch gekommen. Und da sind auch Leute von anderen Parteien, also von der SPD äh, ist zum Beispiel einer angekommen und der hat mit uns ewig lang geredet und hat uns auch noch hier zu seinem nächsten SPD-Treffen eingeladen, wo sie dann äh, ein neues äh, Wahlprogramm beschließen wollen. <lacht> so unter dem Motto, da könnt ihr euch noch was abgucken. Ah, ja. da, da haben wir dann ihn entgegnet, wir haben das Motto, äh, denke selbst. <lacht> auch wenn das vielleicht nicht gemeint war von ihm. <lacht> Und es hat äh, mega gut geklappt. Was äh, auch gut war, dass wir keinen alleine gelassen haben. Äh, weil, sobald wir gemerkt haben, da sind ein paar äh, Leute, die dann doch äh, einen so ein bisschen vielleicht mit Informationen trollen wollen, äh, weil das... Äh, weil die einen mit Informationen fluten, die man in dem Moment nicht nachvollziehen kann, weil man gerade kein Internet hat, wo man das mal schnell nachgucken könnte, ob das überhaupt stimmt, was die da sagen, oder ob die sich das, das weiß ich nicht, im, im extremsten Fall einfach nur auslenken, um es zu trollen, oder ob die äh, da äh, Wissen haben, weiß ich nicht, wovon wir einfach jetzt nichts wissen, die haben, die haben uns was erzählt und dann musst du es hinnehmen, da war es halt immer von Vorteil, dass doch einer der ne daneben stand, äh, der auch noch äh, mit weiterhelfen konnte. Es waren zum Beispiel welche da, die haben gesagt, die sind Grün Wähler und äh, aber sie finden uns zwar sympathisch, aber so richtig warm werden sie mit uns noch nicht, weil wir haben ihnen zu wenig zu wenig politische äh, Themen, ein Themenpartei, blablabla, bla, interessieren uns nur für Internet und, und alles. Alles Übliche. Und äh, da war zum Beispiel jemand, äh, Lemie, der hat ihnen dann gleich entgegnet, ja aber wir haben ja zum Beispiel im Regionalverband äh, Pregnytropin, da haben wir jemanden im Vorstand, der leitet zwei Seniorenheime und äh, da haben wir auch was mit mit älteren Menschen zu tun und äh, das ist nichts unbedingt mit Internet und da waren sie auch wieder ruhig und es waren sie auch toll, muss ich sagen. Dann haben sie auch gefragt, äh, wie was zum Tierschutz stehen. Da konnte ich denen aber nichts zu sagen, weil äh, ja, da haben wir noch nichts im Programm. Da, da haben wir auch nichts im Programm und äh, die, die Schlüssel sind auch sehr Oh, ja. durchwachsen. Also ich denke mal, äh, Massentierhaltung, glaube ich, sind wir ziemlich mhm. klar ähm, gegen Massentierhaltung. Das konnte ich also, Ihnen auch sagen. So wie das, so wie das im äh, Liquid Feedback aussieht. Es gibt ja auch im ja, Saarland... was, äh, was den T-Shirts angeht, ist es noch ziemlich durchwachsen. Also im Saarland, wo ja die nächsten Landtagswahlen jetzt ja. stattfinden, da gibt es ja auch äh, unter anderem ein Plakat, äh, was halt auf diese artgerechte Haltung halt hinweist. Das wäre... Das konnte ich Ihnen noch zum Thema T-Shirts sagen. Ich habe Ihnen gesagt... Äh, dass wir vermutlich nicht viel von Tierversuchen äh, halten, aber ich konnte ihnen das natürlich nicht verbinden. Das es, es war so ein bisschen meine ja persönliche Meinung, die am mit reingespielt hat, aber irgendwas musste ich den dir Leuten auch erzählen, weil wenn du immer nur sagst, keine Ahnung, dann denken, du, denken die auch, äh, du beschäftigst dich mit gar nichts. irgendwie. Ja gut, du kannst ja deine persönliche Meinung sagen, das hatte, ich, das hatte ich auch bei dem äh, Hahn, der die der gefragt hat, ob die Piraten denn, ähm, wie, wie denn die Piraten zu, zu Auslandseinsätzen stehen und da hatte ich auch so ein bisschen meine persönliche Meinung eingebracht. Ja. <lacht> Was ich dann vom Afghanistan-Krieg halte und solche Sachen. Aber einen Beschluss in Offiziellen haben wir an der Stelle auch noch nicht. Aber was man auch sagen könnte, also halt, also was man schon wirklich in den Gesprächen gemerkt hat, ist, also hauptsächlich hatten wir ja über die drei Themen, die wir vorhin schon angesprochen hatten, also ACTA, VDS und elektronische Gesundheits Gesundheitskarte, über die wir eigentlich hauptsächlich informierten wollten, weil das war ja das Thema, was auf dem Flyern stand. Die Leute haben sich auch für andere Themen sehr interessiert. Zum Beispiel muss ich einen erklären, dass wir zum Beispiel dafür sind, dass wir unser Leben selbst bestimmen können, sobald wir volljährig sind. Das heißt, dass es ging zum Beispiel um diesen Beschluss auf dem letzten Bundesparteitag, wo, der Sucht, wo die beiden suchtpolitischen Anträge angenommen wurden. Dass, dass ich selbst entscheiden kann, was ich rauche. <lacht> sozusagen, mhm. Und dass mir das der Staat nicht vorschreiben darf. Insbesondere zum Beispiel auch dass, wenn, ich weiß nicht, einer Heroinabhängig ist, dass wenn der Hilfe braucht, dass er sich erstmal eine Straftat bekennen muss, dass es das eigentlich äh, nicht so gut ist. Mhm. Das, war, das waren auch so Themen, die Leute, also Suchtpolitik äh, war auch ein Thema, wie gesagt, bei uns. Oder auch, es ging auch um Zensur halt, äh, dass, äh, dass es keinen Sinn macht, irgendwie, sag ich mal, Medien, die sowieso erst ab 18 freigegeben sind, warum die dann trotzdem nochmal in geschnittener Form in Deutschland erscheinen, weil es scheinbar für die Leute hier irgendwie doch nicht zumutbar ist, aber für Leute in anderen Ländern schon. Und das hat die Leute dann auch interessiert, dass wir halt so diese die, die, diese Meinung haben, dass wir halt also die, über Selbstbestimmung, dass wir halt uns so, so frei wie möglich halt entfalten können und dass der starter, möglichst wenige Einschnitte nur machen kann. Das fanden die Leute wohl sehr toll. Ja. Gut. Hast du ein bisschen... Haben wir noch äh, Dinge aus den anderen Kreisen, die wir also, vielleicht noch. Also was wir auf jeden Fall sagen können, äh, mal abgesehen von Potsdam, war es wohl wirklich auch in den anderen Gliederungen so, dass äh, viele ältere Menschen so ja also Interesse gezeigt hatten. Ja, in Potsdam haben auch viele ältere Menschen ja, aber, Interesse gezeigt, aber in eben in auch viele jüngere Menschen. Im Verhältnis. Ja. Also es wurde hier zumindest äh, häufig wiedergegeben, dass, dass die sehr überrascht waren, dass da so viele ältere mhm. Menschen äh, sich dafür begeistern konnten. Ja, genau. Also das steht hier auf jeden Fall in diesem Pad, ähm, wo alle so ein bisschen ihre Eindrücke von den, von den ähm, Infoständen geschildert haben dass es vor allem ältere Leute waren, die Interesse gezeigt haben und äh, Gespräche geführt haben mit den Piraten. In Bad Belzig, da ist zum Beispiel noch die Bürgermeisterin vorbeigekommen und hat äh, auch noch äh, <lacht> zum äh, Gespräch äh, eingeladen hat, und hat auch noch äh, Material, also also Flyer, denke ich mal, und, und auch noch Blumen von den Piraten bekommen. <lacht> also hat die auch noch so ein bisschen äh, Werbung mit uns runtergetragen. Ja, und anderen. Orten, ich habe, ich hab, glaube ich, gelesen, dass woanders der Bürgermeister wohl auch äh, skeptisch auf die Piraten geguckt hat und ähm, jemand wollte ihm eine Blume vorbeibringen und er ist dann geflohen. <lacht> ja, das wäre äh, dann bestimmt wieder gleich. Ähm, da hätte er dann wahrscheinlich seinen Hut, se Hut nehmen müssen. <lacht> wenn er mit den, ja, den Piraten eine Blume annimmt. Das wäre das wohl wär sehr schlimm gewesen. Ja. Guck mal, ob es hier noch was Interessantes gibt. Naja, es gab noch dieses Radiointerview. In genau, das Radiointerview. In Frankfurt-Oder, oder? Soweit ich weiß. Mhm. Ja, das stimmt, das war in Frankfurt-Oder. Und zwar haben da die Frankfurt-Oderaner mhm. haben da äh, Kontakt zu jemandem vom Radio gehabt und die haben dann auch gleich äh, ein Radiointerview geben können bei einem Sender, der hier nicht näher benannt ist. Und es wurde auch gleich gesendet wohl am selben Tag. Und es ist natürlich auch eine mega gute politik ähm, dabei. Also ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht vom vom Sender aus äh, mal frage, ob ich da was drehen darf. Habe es dann aber doch gelassen, weil ich mich daran erinnert habe, dass mein Chef meinte, er will vom Piraten nichts sehen. Mhm. Also ich habe auch noch mitbekommen, dass Sven geschrieben hatte, ähm, dass jemand von Fotos für vom Frühling der Freiheit haben möchte aus, den, aus Zeitung aus der Zeitung oder für die Zeitung und um dann auch einen Artikel darüber zu schreiben. Ich weiß gar nicht, ich habe zumindest noch nicht mitbekommen, dass es da schon irgendwas gab, aber heute ist ja auch Sonntag und gestern lief das Ganze, vielleicht ist ja Montag auch schon mal in so eine Zeitung. Ich weiß nicht, ob jemand äh, Fotos an die Zeitung verschickt hat, damit die das nutzen kann. Also bei uns vor Ort in Potsdam habe ich zumindest nicht mitbekommen, dass jemand von der Zeitung dabei war oder dass jemand von der Presse dort war. Aber es war auch jemand von der Presse dort und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch nachträglich eine Pressemitteilung äh, verschicken. Und es gibt ja auch noch diverse Portale im Internet, wo wir auch noch den Podcast dann verlinken können, was ja auch quasi dann Pressemitteilungscharakter irgendwo hat. Naja, so ein bisschen. Also ein bisschen ein lang klar, Ein bisschen lang, aber man kann zumindest darauf verweisen, was da passiert ist. Und es hat nochmal fast denselben Effekt, als wie wenn man da äh, sich mit dem Stand hinstellt, also vom Informationsgehalt zumindest. Da können sogar die Leute dann in Cottbus sich nochmal äh, nachträglich informieren. Genau. Und beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei sein und mitmachen. Wenn wir nochmal eine landesweite Aktion machen. Also wir haben hier auch so eine schöne Statistik geführt. Da haben wir quasi herausgekommen, dass äh, gestern am Samstag dann äh, ungefähr 57 Piraten in Deutschland, ach äh, Quatsch, in Brandenburg, in verschiedenen, auf verschiedenen Ständen aktiv waren und über den Frühling der Freiheit informiert haben und ungefähr 2500 Leute ähm, mit Flyern quasi versorgt wurden mit ähm, Flyern mit und mit informiert Frankfurt, wurden ja. über äh, die Aktion. Ein paar Blumen haben wir übrig behalten äh, im Kreisverband Brandenburg. Das sind also ein paar Primeln, weil es hat sich mit dem Verschenken bei denen nicht so gut gemacht, weil ich halt noch so einen Topf unten dran hatten. Und äh, die werden wir dann demnächst für eine Gorilla-Aktion noch benutzen. <Gülter> Aha. Was macht ihr denn? Was machen wir da? Hm? Da werden wir uns vielleicht nochmal in einem späteren Podcast zu so äußern. Aber da werden wir nochmal sehen. <lacht> so viel dazu. Können wir dann schon ein Fazit ziehen? Ja. Oh. Weil, weil es war ja. Können wir. Es <lacht> war ja ein, das ist nicht das erste Mal, dass wir im Frühling der Freiheit gemacht haben. Es gab ja schon mal einen. Ja, Im letzten Jahr gab es auf jeden Fall auch so eine Aktion in Brandenburg und da liefen, glaube ich, an zwei unterschiedlichen Tagen Infostände. Jeweils ein Infostand, <lacht> der dann irgendwie auch nicht so gut besucht war, glaube ich, wie dieses Jahr. Und diese Aktion war schon wirklich ähm, klasse. Also wirklich in, in zehn, zehn bis elf. Äh, Orten gleichzeitig äh, dieses Frühling der Freiheit durchzuziehen. Das zeigt schon, dass sich in, seit der äh, seit dem letzten Jahr so einiges geändert hat. Wir haben halt äh, wahnsinnig viele aktive Leute dazu gewonnen und ähm, konnten das übers Netz halt super organisieren, dass, das, dass wir das irgendwie synchronisiert bekommen und in ganz äh, Brandenburg da so eine tolle Aktion zum Laufen bekommen. Dass es mit dem Wetter gepasst hat, war dann nochmal ein super Bonus. Heute wäre es nicht so gut gelaufen, heute ist ziemlich düster, obwohl heute Vormittag ging es eigentlich. Ja, und ich glaube, wir sind kampagnenfähig. Das glaube ich auch. Also vor allem, äh, man wird von den Leuten halt angenommen, also die haben einen inzwischen auch, auch wenn man, also einer hat gesagt, er findet den Namen scheiße. Piraten. <lacht> Piraten, das ist, ist, ist für ihn äh, eine kriminelle Name von einer kriminellen Vereinigung. Äh, okay, kann man jetzt sehen, wie man will. Äh, aber zumindest akzeptieren die uns als politische Partei. Das hat auch gezeigt, dass wir schon in gewissem Maße etabliert sind. Und vielleicht haben wir auch ein paar potenzielle Wähler durch die Aktion dazu gewonnen. Wir sind auf jeden Fall bekannt. Also die Piraten sind bekannt. Es ist nicht bekannt, was sie machen. Da müssen wir noch einiges an Aufklärungsarbeit leisten. Ganz viele Leute fragen halt nach, was haben die Piraten für Themen. Ähm, ihr seid auch nur ein Thema Internetpartei heißt es immer oder, oder ihr habt gar keine Themen und das ist eben nicht so. Da müssen wir noch einiges leisten. Von daher äh, wäre das auch nicht gut, wenn man äh, wäre das auch gut, wenn man weiterhin ähm, solche Infostände machen und wenn es nur ähm, mal ein Infostand ist, den so ein Kreisverband irgendwie alleine plant und alleine durchführt, es muss ja nicht immer eine bundesweite oder eine landesweite Aktion sein. Ähm, auf jeden Fall gibt es noch viel Aufklärungsbedarf, denke ich. Und äh, das kann noch einiges an positivem Zuspruch für die Piraten geben, wenn wir da weiter dranbleiben und weiter am Ball bleiben und weiter Infostände machen, um eben auch ältere Leute zu erreichen und nicht nur ähm, die Leute, die sich dann im Internet über das Programm informieren und eben auch schon wissen, dass die Piratenpartei schon ziemlich viele Punkte haben, ähm, die sich schon sehen lassen können. Ähm, also was machen wir zum Beispiel nächste Woche? auf Kommunalebene, dass wir auch nochmal so einen Bürgerstammtisch machen, der eigentlich auch so ein bisschen äh, den Charakter von dem Infostand hat, wo wir auch nochmal über uns informieren und wo wir aber dann äh, auf Kom Kommunalebene bezogen dann auch nochmal äh, die Leute befragen, was sie denn für Probleme äh, in ihrer Kommune sehen. Dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen können, dass wir auch wissen, wo bei den Leuten der Schuh drückt, was interessiert die wirklich, äh, das sind äh, Sachen, die aus Sicht der Leute besonders ungerecht äh, laufen? Wo gibt es äh, politisch Nachholbedarf? Und äh, da kann ich eigentlich auch nur anderen äh, das äh, äh, Verbänden oder oder Gliederungen empfehlen, das, das auch zu machen. machen. Das weil das ist halt sehr bürgernah. Man kommt dann mit den Leuten ins Gespräch und die nehmen einen da auch sehr ernst, äh, wenn man äh, so mit denen in Kontakt tretet. Das haben wir äh, auch gemacht in, in Potsdam-Mittelmarkt, vor der Kreisverbandsgründung in Telto, da haben wir auch so einen Info-Info-Tag gemacht, wo wir erklärt haben, was die Piraten sind und äh, wurde auch noch erklärt, was äh, wie die Feedback funktioniert oder die Democracy funktioniert und was das soll und warum das so interessant ist, ein interessantes politisches Konzept ist und dann war äh, einfach so eine Fragerunde mit äh, den Interessierten und da waren ungefähr 20 Leute und so, die hatten sich auch sehr, gab es viele Interessierte an der Piratenpartei, ich glaube da sind auch dann noch Leute beigetreten von denen. Also so solche Aktionen sollte man auf jeden Fall machen, weil viele wissen auch gar nicht, was die Piraten so wirklich vertreten. Und das wird halt auch nicht so wirklich rübergebracht durch die Medien. Und von daher muss man viel mehr ähm, Öffentlichkeitsarbeit leisten, glaube ich, auf der Straße auch. Oder in, in solchen Veranstaltungen. Von daher kann ich euch da nur viel Erfolg wünschen. Also wir hatten auch äh, übrigens beim Infostand Drei Leute, also ich habe drei Leute mitbekommen, die meinten, ja, die Piraten interessieren sich schon sehr und äh, sie würden bei den nächsten Malen auch vorbeikommen wollen. Und wir hatten auch einen Ausdruck dabei, wo wir unsere nächsten drei Termine drauf hatten. wir, also hatten, wir hatten auch einen Ausdruck, klar, wo wir auf unsere nächsten Arbeitstreffen hingewiesen haben, wo wir. Äh Habt ihr auch auf dieses äh, Bürgerforum dann hingewiesen? Da haben wir darauf hingewiesen, genau. Da gab es ja auch eine Pressemitteilung äh, zu, die im Internet und, äh, und ich glaube auch in der Zeitung veröffentlicht wurde, beziehungsweise noch wird. Ich, ich glaube auch in der ausgabe äh, von den äh, lokalen Klatschbettern wird das nochmal drin sein. Und da werden wir natürlich auch äh, zusehen, dass wir äh, hauptsächlich so, wie gesagt, Kommunalpolitik betreiben. Äh, also bei unseren Arbeitstreffen, die wir machen, geht es hauptsächlich nur noch um äh, Kommunalpolitik, weil äh, weil das äh, gerade äh, da sehr vorantreiben wollen. Weil es gibt sehr viele Leute, die halt eine äh, Bundespolitik äh, beim Piraten mitmischen. Es gibt auch äh, einige Leute oder oder schon ziemlich viele Leute, die auch äh, gerne Landespolitik machen. Und Kommunalpolitik, äh, da sehe ich zum Beispiel so eine Stelle, wo noch wirklich viel zu tun ist, wo man sich noch mehr einbringen kann, was auch ein bisschen schwieriger ist, weil es einfach noch viel spezifischer hineingeht, da kann man halt nicht so ganz allgemeine Sachen bringen, wie zum Beispiel äh, Suchtpolitik, wir wollen, dass jeder äh, frei konsumieren kann, was, was man eigentlich wirklich in, in so einer kurzen Phrase irgendwo auch mal zusammenfassen kann, wenn mich jetzt irgendjemand fragt, äh, weiß ich nicht, was haltet ihr dann hier zum kommunalen Schuldenhaushalt und ist es gerechtfertigt, dass da noch irgendwie das Bahnhofsfeld äh, umgestaltet wird bei der Lage, das kann man dann nicht mehr in, in so einfachen äh, Sätzen beantworten. Und äh, das ist auch ganz wichtig, was wir jetzt gerade im Kreisverband machen, dass wir uns aufgesplittet haben und jeder äh, versucht, einen Ausschuss zu übernehmen, den er einfach, wo er einfach immer, einmal im Monat hingeht und den verfolgt. Und dass wir da anderen Leuten darüber berichten können, also zumindest erstmal im Kreisverband. Wir, es ist gerade in Arbeit, dass wir da auch ein Pet für machen. Das, das hat jetzt noch nicht so richtig geklappt, weil wir, bei viele von uns jetzt das erste Mal wirklich im Ausschuss waren und es ist gar nicht so leicht, da in so ein, in so ein laufendes Thema erstmal hineinzufinden, dass man da auch richtig berichten kann und nicht nur halbwissend irgendwas, wovor man dann vielleicht nicht so die Ahnung hat. Gerade der Charlie, der Stellvertreter bei uns, der hat gesagt, er hat ein großes Problem mit dem, Fach, mit dem Fachjargon im Sozialausschuss. Und äh, da müssen wir uns noch ein bisschen reinarbeiten. Das ist auch so ein bisschen eine vorfraktionäre Arbeit, was wir machen, weil wir schon fest damit rechnen, dass wir irgendwann in der Stadtverordnetenversammlung hier sitzen. Und äh, da versuchen wir natürlich kommunalpolitisch hier einiges voranzutreiben. Da gibt es, denke ich, auch großen Nachholbedarf, wenn ich so an Potsdam denke. Da wird äh, kommunalpolitisch noch nicht so viel gemacht. Ich denke, die sind alle da eher so äh, Landes- und Bundesthemen interessiert oder oder sogar EU- oder Weltthemen. Aber von der Kommunalpolitik es ja noch nicht so die die äh, Ideen in Potsdam. Wir hatten da letztens auch so Gäste, die kommunalpolitisch sehr aktiv sind und die über den über die Probleme in der Kommunal- oder in der immer Kommunalpolitik quasi ähm, sich bei uns mal richtig ausge, ausgeweint haben, ausgehöhlt haben und ähm, da auch Mitstreiter suchen und ich denke mal, da gibt es noch einiges an Nachholbedarf. Ja, ich war auch äh, letztens äh, auch zum ersten Mal im Ausschuss, also in einer Stadtverordnetenversammlung da war ich schon öfter, ganz einfach, weil ich doch auch manchmal arbeiten muss, wenn ich da äh, eine Stadtverordnetenversammlung drehen muss. Äh, Im Ausschuss äh, war ich zum ersten Mal, äh, letztens im Umweltausschuss und also es war ein ist nicht nur Umweltausschuss, es ist Umweltpetition äh, und sonst noch was. Und es ist äh, für mich persönlich total spannend gewesen. Ich hätte auch gerne was gesagt, wenn ich da Rederecht gehabt hätte. <lacht> habe ich leider nicht. Äh, aber äh, das kann ich echt nur mal jedem empfehlen oder Leuten, die sich für sowas interessieren, dass äh, sich mal zutrauen, da wirklich mal hinzugehen. Ich habe jetzt... Äh, Letztens, ich habe mal, ich habe mal in einem Jugendclub gearbeitet und da geht auch äh, die Leiterin zum Jugendhilfeausschuss, also die ist da Mitglied und mit der habe ich dann auch äh, vergangene Woche mal abgesprochen, dass wir da zusammen hingehen, weil ich jetzt den Jugendhilfeausschuss übernehme, das ist einfach ein Thema, was also Jugendhilfe, was mich so interessiert und äh, dass wir das abdecken und davon anderen Leuten berichten können, das ist, äh, glaube ich, sinnvoll. Mhm. Ja, na gut. Was kann man noch sagen als Fazit? Sonst noch was ein? Also als in allen war es ein großer Erfolg. Das kann man wohl so. Also man kann es wohl definitiv als Erfolg verbuchen, man hat sich äh, präsent gezeigt, man hat äh, die Leute informiert, ganz unabhängig von der Wahl, auch wenn welche dachten, dass wir für der Wahl irgendwie wären. Man hat äh, äh, sich selbst auch so ein bisschen äh, sage ich mal, schulen können, weil man musste sich auch ein bisschen damit äh, auseinandersetzen, auch wenn ich äh, von der Speicherung nicht so einen Plan habe. <lacht> das haben dann andere für mich übernommen. Und äh, wie gesagt, man, man konnte einfach Präsenz sein. Man konnte, also ich weiß nicht, war ich das Letzte? Ich habe äh, auch so anderen gesagt, in Brandenburg, das letzte Mal, dass ich da irgendwie einen Stand von der Partei bewusst wahrgenommen habe. Das war von der NPD einer. Oh Gott. Und, äh, das ist schon ganz gut, wenn man da mal so einen Gegenpol zu macht. Ja, dazu auf jeden Fall. Ja, kann man sich nur bedanken bei allen, die aktiv mitgearbeitet haben oder auch bei denen, die im Hintergrund mitgearbeitet haben. Wenn, wenn ich da mal wieder an den Rico denke, der ja im Hintergrund wieder die Pressemitteilung fürs Land geschrieben hat und die äh, Fotos ähm, verbreitet hat über den äh, Landestwitter-Account und äh, Facebook und so weiter. Ja, super Arbeit vor allem die, die ganzen äh, Piraten die noch nicht so lange dabei sind waren <lacht> mal in so einer Live Aktion dabei das, das also die Motivation die war echt super also man musste vielleicht niemanden zwingen zu, äh, so dass man sagt hier stell dich mal dahin wir haben sonst niemanden und die Leute die haben also die Piraten die haben gefragt oh, wann kann ich dabei sein, kann ich da mitmachen, Auch ich habe äh, jetzt nicht von jedem Thema so mega Ahnung, aber ich würde echt gerne die Piraten da vertreten, weil ich würde die, die Leuten, auch wenn ich den nur einen Flyer in der Hand drücke, dass ich äh, denen da was äh, mitteilen kann dadurch und es hat denen echt Spaß gemacht, also also wir hatten echt alle mega Spaß dran, das war jetzt nicht wie äh, na wir müssen das hier mal so ein bisschen als Parteiarbeit machen, dass wir hier so ein bisschen vorankommen und mal zeigen, wie wir sind, Es war echt äh, super geil, die Stimmung da, das war wirklich, dass das auch so halt ein Team gewesen sind. Das war echt, kann ich also mich nur bei meinen äh, Kollegen im Vorstand bedanken, mit dem ich da war. Und äh, ich denke mal, das wird bei, äh, bei allen anderen Piraten im Land auch so gewesen sein, dass sie echt äh, sich ans Zeug gelegt haben und äh, richtig rangeknüppelt haben. Ja, super. 57 aktive Piraten aus den Infoständen, kann man ja fast über den Daumen peilen, dass wir jetzt inzwischen so ungefähr 100 100 oder noch mehr aktive Mitglieder haben müssten in Brandenburg. Damit kann man dann schon ein bisschen was reißen. Die offizielle Zahl Die offizielle ist zurzeit, ich glaube, das ist, liegt im Bereich 750 ungefähr. Mhm. 700 registrierte Mitglieder im Land Brandenburg. Weiter so, <lacht> wir wollen neue Mitglieder gewinnen. Wir wollen natürlich. Durch solche Aktionen kann man dann auch wieder neue Mitglieder gewinnen. Und dann kann man sich dann mit auch... Äh, findet man auch Leute, die sich äh, sehr für Kommunalpolitik interessieren. Dann kann man sich die Arbeiten aufteilen und sowas. Das, Wie gesagt, wir wollen natürlich, dass es noch mehr werden. <lacht> äh, aber dazu müsst ihr etwas tun. Und zwar äh, gibt es einen Link, äh, der heißt www.piratenbrandenburg.de und da gibt es ein kleines Kästchen, das heißt Mitglied werden. Ich weiß nicht, ob so viele Leute <lacht> den Podcast hören, die noch nicht Mitglied sind. <lacht> ja, ja. Also weiter Infostände machen, kann man da nur sagen. Super Aktion. Also ich dachte mir noch, vielleicht können wir noch mal ansprechen, was wir so vom Podcast so allgemein noch ein bisschen vorhaben. Ja, oder hast du jetzt noch was zu dem Frühling der Freiheit? Oder? Ich fahre jetzt mit Frühling der Freiheit durch. Ich habe mir auch gedacht, okay. dass wir äh, im Podcast am Ende noch mal ankündigen, was wir so für Ideen haben, was wir gerne noch machen würden. Weil da sind ja doch Schon, da Es ja, gibt ja schon, es Glück. Gibt schon einige Ideen, was wir jetzt als nächstes machen könnten. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, das und das machen wir definitiv als nächstes, weil das klappt meistens sowieso nie, wenn man das so ja. direkt ankündigt. Das ist dann höchstens der Vorfühl Effekt. Ich meine, wir haben uns auch ziemlich viel Zeit gelassen seit dem letzten Podcast. Es mhm. sind fast fast drei Monate ins Land gegangen. War jetzt ein bisschen stressig die Zeit. Mal gucken. Ich hoffe, wir finden jetzt noch ein bisschen schneller die Möglichkeit Podcasts zu machen damit dieser neue Brandungspodcast ein bisschen Leben eingehaucht bekommt. Ja, was haben wir für Themen geplant? Wir haben zum Beispiel, du hattest vorgeschlagen, als Thema Inklusionsschulen. Genau, da haben wir in Potsdam die Nadine, die sich quasi in ihrer Abschlussarbeit an der Hochschule mit dem Thema beschäftigt und auch so Befragungen gemacht hat bei verschiedenen Lehrern und zum Thema Inklusion einen, ganzen, einen ganz guten Überblick hat. Und mit der könnten wir diesen Podcast machen. Der soll eigentlich auch jetzt irgendwann mal im März oder vielleicht Anfang April oder sowas mal schauen, wann wir dazu kommen. Dann hatten wir noch äh, vor, äh, einen Podcast über die Piratentechnik zu machen, in dem wir nochmal, es wäre eigentlich naheliegend, dass wir das äh, so als nächstes machen, weil warum sollte man sowas aufschieben, was äh, vor allem äh, für neue Mitglieder ganz, ganz nützlich sein kann, wo man halt äh, die Piratentechnik nochmal erklärt, so weiß nicht, was was ist für Feedback, äh, wie kann man das Wiki benutzen, wie funktioniert ein Piratenpad und äh, was macht man über Mumble sozusagen, wo man nochmal diese ganzen Organe äh, erklärt, worüber wir kommunizieren, womit wir arbeiten. Genau. Darum geht es bei der Piratentechnik, dass sich mal jeder informieren kann, auch nochmal ein bisschen. Mhm. <lacht> hören kann, was es so überhaupt für Möglichkeiten gibt, sich einzubringen. Über das Internet eben. Übernicht. Und wo man nachfragen kann, wenn man Probleme hat oder sowas. Ja. Genau. Das ist ja auch die Mitgliederbetreuung und sowas, die da helfen kann. Über den nächsten Landesparteitag würden wir gerne auch was machen, dass er auch äh, vielleicht nicht irgendwo nur im Protokoll durchlesen ist, sondern dass wir auch so ein bisschen darüber reden können, was wurde da beschlossen, wenn einer gewählt wurde, Warum zum Teufel wurde gewählt? <lacht> ja gewählt? Das war jetzt ein bisschen ironisch. Äh, gerade halt äh, jetzt, wo diese Aufbruchstimmung, wo die Piraten wieder so richtig im Aufwind sind, äh, herrscht, es ist natürlich auch gerade, äh, wenn man diese einen Themenpartei hat, äh, wenn man auch darüber berichtet, was gibt es jetzt äh, für neue äh, verbindliche äh, Beschlüsse, was äh, das äh, Programm äh, angeht. Das dürfte interessant sein. Vor allem ähm, der nächste Landesparteitag, der soll ja ein Programmparteitag werden. Genau. Und bisher es da jetzt ja noch nicht so viel Anträge, Anträge so wie da ich das mitbekommen. Da es aber noch Anträge geben. Wir haben ja, äh, wir haben ja einen Landesverband, äh, da bin ich auch äh, mit aktiv. Eine, eine, hat einen ganz coolen Namen: taskforce Wahl. Programm und Wahlkampf und ähm, in der Taskforce Wahlprogramm da, da wollen wir zum Beispiel aus den verschiedenen Arbeitskreisen die äh, Ideen zusammentragen, sodass man die auch äh, ins Wahlprogramm einfließen kann und das kann man halt nur, wenn man die als Anträge formuliert, weil die müssen ja irgendwo mal beschlossen werden. Ja, und das ist aber dann schon im, im Juni, glaube ich, soweit, der Parteitag und bis dahin hoffe ich mal, dass da so einige Anträge einflattern. Ein, Anträ ein Antrag? Antrag kann grundsätzlich jeder stellen. Ja, natürlich. Also wenn wenn du jetzt äh, einen tollen Antrag hast, äh, dann kannst du den gerne mit einbringen. Ich habe da schon ich habe da schon ein paar Ideen, die ich gerne äh, einbringen würde. Das ist zum Beispiel äh, man, man sollte natürlich auch differenzieren. Äh, also was was ich schwierig finde beim beim Landesparteitag äh, an Programmanträgen, äh, dass man sich jetzt wirklich festlegt, was man da äh, beantragen will, weil Landes also so, so Sachen, die wirklich auf Landesebene zählen, wie weiß ich nicht, also mir fällt da zum Beispiel EZ ein, also Rundfunk, äh, Staatsvertrag ist äh, zum Beispiel eine Sache, die auf Landesebene... Schulpolitik auch vor allem. Genau, genau. also da denke ich immer ans, als erstes, wenn ich an Schul Politik, ans Land denke. Ja, also ich muss immer an Rundfunk, Staatsvertrag denken. Das ist halt, weil ich damit auch beruflich irgendwo zu tun habe und äh, das ist halt was, was über das Land funktioniert. Und da würde mir zum Beispiel äh, eine, eine Befreiung also das gab es mal irgendwie ab einer bestimmten Lohngrenze, dass man ab dieser Lohngrenze oder bis zu dieser Lohngrenze auf jeden Fall eine Befreiung gemacht hat. Jetzt ist es nur noch, dass man nachweisen kann, dass man irgendeine Hilfe vom Staat, weiß nicht, Sozialhilfe hat, viel irgendwas in der Art äh, empfängt, oder BAföG etc dass man dafür dann noch eine Befreiung bekommt. Aber Leute, die sowas gar nicht in Anspruch nehmen wollen und vielleicht oder nicht können und dann noch weniger Geld haben als Leute, die sowas bekommen, die haben dann noch einen Arschtritt und, müssen äh, es äh, halt, <lacht> trotzdem bezahlen und es ist nicht gerade wenig. Und es wäre, es wäre für mich so eine Mindestforderung. Also es gibt da, da gibt, es ist wirklich eine ganz kleine Forderung, was man so als Mindestforderung, was auch, was aus meiner Sicht auch noch wirklich realisierbar ist irgendwo was man umsetzen kann, also was was zeitnah realisierbar ist. gibt natürlich noch viel höhere Forderungen, die man da stellen kann. Ah, das wäre für mich so ein Gedanke, äh, der ganz interessant wäre als Antrag. Mhm. Ja, und dann soll eure, oder wo was wir gerade schon angesprochen haben, die Guerilla-Aktion. Dazu soll noch irgendwas kommen. Ja, Diese geheime, geheime Aktion. <lacht> geheime Geheimaktion. Also, wir haben eine Guerilla-Aktion geplant, da muss ich jetzt ein bisschen differenzieren. Einerseits äh, haben wir ja hier äh, den Anspruch, sehr transparent zu sein. Andererseits äh, habe ich auch den Anspruch, irgendwie Sachen noch nicht irgendwie auch super sauen, wenn die noch nicht irgendwie äh, fertig gekocht sind. Und äh, ich kann so ich kann so viel sagen, wir haben da äh, da hat man mal gespannt sein, was daraus wird, was das wird. Genau, wir haben da äh, eine Aktion geplant, die über die wir auf jeden Fall noch berichten werden und äh, die das Stadtbild verschönern soll. Aha. Na, schauen wir mal. So viel an dieser Stelle. Da aber wir auch einen Podcast machen. Äh, und da bin ich mal gespannt, wie es umgesetzt wird. Es gibt da äh, schon reichlich Interessenten, die gesagt haben, sie würden uns bei der Aktion gerne unterstützen. Äh, sowohl finanziell als auch, als auch äh, mit mit Tatkraft. Finanziell aber in dem Sinne, dass es äh, wohl auch auf Spenden von Parteimitgliedern hinausläuft. Also nicht, dass jetzt irgendwie einer behauptet, wir haben ja Spenden von Großunternehmen angenommen. Wir, wir wissen ja, die Linke ist die einzige Partei, die keine Spenden von Großunternehmen annimmt. Behaupten sie zumindest in ihrem Flyer. Mhm. Interessant. Na, Ich war ich war auf dem Frühling im Neujahrsempfang der Linken und äh, da gab es einen Flyer, wir sind die einzigen Parteien, die keine Spenden von Großunternehmen annimmt. Da dachte ich mir so, stimmt nicht. Na ja, also wenn die Spende nicht, nicht zu groß ist, dann nehmen wir die auch von Großunternehmen. Weil die haben ja dieses äh, Spendencap, was sich an der an der Gesetz oder an dem äh, ich glaube auf Bundesebene gibt es auch keine, keine Einschränkungen was die Spenden angeht. Das ist, glaube ich, der, der normale Gesetz, äh, Gesetz ist. Es ja, geht, geht halt um freiwillige Sachen. Äh, nee, ich glaube, äh, nach, nach, ähm, äh, nach Transparency regeln ist das, glaube ich. Transparency International. Was die Verforderungen haben äh, in, bezüglich Spenden. Und äh, danach ist es, glaube ich, geregelt auf Bundesebene bei den Piraten. Ja, so viel dazu. Ich weiß es nicht genau. In Berlin, glaube ich, gibt es einen Spendencap irgendwie mit 1000, 1000 Euro oder sowas. Oder 10.000? Bin ich sicher. Also viel habe ich noch nicht gespendet. Ich hab, also ich, ich, ja, Ihr redet ja hier von euch selbst. ne? Wenn ich, <lacht> mal, wenn, spenden, wenn, wenn ich mal irgendwann äh, in der glücklichen Lage bin, das Spendencap auszutesten, will ich das tun. <lacht> Aber bis dahin, äh, glaube ich, verabschieden wir uns erstmal. Ja. Und sagen bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Okay, Thema ist, wie gesagt, noch offen. Wir haben euch ein paar äh, Themen genannt, die es eventuell sein können. Vielleicht wird es auch ein ganz anderes. Wenn jetzt äh, vielleicht wir auch irgendwas zu, zu einer Wahl, äh, die bis dahin gelaufen ist wenn es wieder drei Monate dauert, bis ein neuer Podcast kommt. Ich meine, wenn irgendjemand ein interessantes Thema hat, dass er gerne einen Podcast bringen möchte, in dieses Format hier bringen möchte, dann kann er natürlich auch einfach äh, auf einen von uns oder auf dich, Sven, zukommen und sagen, ich möchte hier Thema XY anbringen und ähm, wann können wir das machen? Denke ich. Genau. Na ja. gut. Also, scheut euch nicht. Danke, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Wir sind heute nicht ganz so lang geworden, glaube ich, wie beim letzten Mal. Anderthalb Stunden. Und Das reicht. Aber es reicht. Gut, dann bis zum nächsten Podcast. Okay, wir sagen wiedersehen und bis bald.